Ja, einen recht schönen guten Abend hier an der Jugendtorschule. Ich freue mich, dass einige hier in diesem Saal zusammengefunden haben. Das ist ja momentan in Corona-Zeiten immer noch ein bisschen schwierig. Ich äh, freue mich, dass Sie alle da sind und ich freue mich auch über diejenigen, die im Netz uns heute verfolgen, weil wir haben einen Livestream äh, gestartet. Das heißt, Sie können zum einen uns natürlich zuhören, Sie können im Livestream rummeckern, aber Sie können auch gerne Fragen stellen, Meinungen äußern, wenn es geht in der Kurzfassung im Chat. Wir haben die Möglichkeit, dass Sie heute auch mit in die die, in die Diskussion mit einzubringen. Also schön, dass Sie alle da sind. Ja, es geht um den Bogensee, die Jugendhochschule. Ähm, es ist ab und zu, kann man mal wieder über den Bogensee lesen. Und unter anderem gab es in der Wochenendausgabe vom Neuen Deutschland, das ist jetzt sozusagen der Reklameblock, also vom ND, gab es äh, einen Beitrag, am Bogensee läuft die Zeit davon. Und wer in jüngster Zeit mal da draußen war, der kann das wirklich nachvollziehen. Da läuft nicht nur die Zeit davon, da verfällt fast alles und es ist eher ein Grauen, das zu sehen. Und dennoch erinnert man sich an vieles. Ja, worüber wir heute reden, auch darüber, also nicht nur, dass die Zeit davon läuft, sondern auch über Ideen, die es möglicherweise gibt mit dem Areal, was danach passieren könnte. Also wir wollen heute nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern möglicherweise auch über eine Zukunft des Bogensees, aber Anlass ist, das hier steht schon, das neue Buch von Detlef Siegfried, Bogensee. Ziemlich schlichter Titel, ja aber der Untertitel hat es dann in sich, nämlich Weltrevolution in der DDR 1961 bis 1989 und das nicht etwa ein Anführungszeichen, sondern eher als eine Feststellung. Lass uns darüber mal äh, reden. Ja, warum ich diese Moderation gerne übernommen habe, ich glaube, der eine oder andere kann das hier im Saal auch nachvollziehen. Ja, ich war selbst Lehrerin an der Jugendhochschule, Lehrerin für äh, Geschichte. Detlef ist einer meiner Studierenden. Ja, das haben wir irgendwann bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Friedrich-Ebert-Stiftung festgestellt, als, du, als wir gemeinsam ein Buch vorgestellt haben. Ähm, ja, ähm, es gibt für mich auch viele gute Erinnerungen an diese Zeit. Und ich teile mit Detlef, also wer das Buch vielleicht gelesen hat, ich teile mit dir tatsächlich das, was du, was du beschreibst, was eigentlich so das Nachhaltigste war. Dieses Zusammenleben, dieses Miteinander von so vielen jungen Leuten aus so unterschiedlichen äh, Regionen, aus unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Bedingungen. Und was ich heute eigentlich eher bedauere, ist, dass wir das nicht so genutzt haben, wie es vielleicht möglich gewesen wäre, trotz Sprachbarrieren und allem. Aber dass wir dieses Voneinander lernen, einander zuhören, dass wir das glaube ich noch zu wenig genutzt haben. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier als Vorsitzende bin und wir hier einen sehr großen internationalen Bereich haben und das ein bisschen nachholen kann, was damals eigentlich schon an der Jugendhochschule möglich gewesen wäre. Ich habe dein Buch übrigens mit großem Interesse gelesen, mit vielen, viel Gewinn an Erkenntnissen auch. Es gibt einen tiefen Einblick, speziell natürlich in die Geschichte auch des Dänischen Jugendverbandes. Das hat seine Gründe, darüber werden wir auch noch äh, sprechen. Es gibt aber vor allen Dingen einen Einblick, den es so, glaube ich, an anderer Stelle noch nicht gibt, nämlich von Seiten der Studierenden auf diese Zeit, auf dieses äh, Jahr. Was hat das mit Ihnen gemacht? Was haben Sie dort erlebt? Wie, haben Sie die Sicht, wie war die Sichtweise? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir ja als Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer ja doch nicht alles mitgekriegt haben, was so in den Jahrgängen passiert ist. Manches blieb vielleicht manchmal Gott sei Dank, Gott sei Dank, nee, ich wollte jetzt nicht sagen unter der Decke, also blieb Gott sei Dank sozusagen in den Räumen oder wo auch immer, aber das ist ganz interessant und was ich finde, es ist ein unheimlicher Fundus an Quellen, die du da verarbeitet hast, insofern ist es keine... Ähm, kein Roman oder sowas, sondern es ist tatsächlich eher ein wissenschaftliches Werk. Und eigentlich wünschte ich mir, dass es so etwas in der Form, auch mit den Quellen und so weiter, auch zum Beispiel über den FDJ-Lehrgang oder meinetwegen auch über den Lehrgang von anderen aus anderen Ländern gibt. Ja, jetzt habe ich schon viel über dich gesagt, aber jetzt noch ein bisschen noch zur Erklärung. Du bist Historiker, Soziologe. Im Übrigen. Also du warst äh, 83, 84 warst du an der Jungtorschule. Ich habe Geschichte unterrichtet und er ist zurückgekommen und habe weiter Geschichte studiert. Da war ich ganz froh drüber, dass ich dir das nicht verleidet habe. Ja, er hat ähm, studiert, promoviert in Kiel. Du hast mehrere wissenschaftliche Stellen gehabt in Washington, in Hamburg, in Kopenhagen. Äh, du bist jetzt Professor für neuere äh, deutsche und europäische Geschichte in Kopenhagen, ist so... Dein Lebensmittelpunkt kann man so fast sagen, also die aktuelle Adresse. Du bist Mitglied der königlich-dänischen Akademie der Wissenschaften gewaltig und du zeichnest dich vor allen Dingen aus durch eine große Vielfalt von Themen. Du hast also zur Geschichte der Arbeiterbewegung äh, geschrieben, zu Jugendbewegung, Jugendkultur, Linksradikalismus, Apartheid, Anti-Apartheid ähm, und du hast vor allen Dingen äh, zusammen mit Axel Schild das Standardwerk der deutschen Kulturgeschichte äh, geschrieben, was Gott sei Dank inzwischen ergänzt worden ist und das war die Veranstaltung, auf der wir uns wieder getroffen haben. Es gibt nämlich inzwischen eine dreibändige Geschichte der Kultur der DDR und das haben wir gemeinsam das erste Mal, also wir beide vorgestellt, aber in Hamburg vorgestellt mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das fand ich schon äh, ganz spannend. Ja, ähm, und an meiner Seite hier sitzt Dr. Jürgen Daniel, ebenfalls Historiker, Soziologe. Du bist stellvertretender, ja, ja, und drei Historiker. Ähm, du bist stellvertretender Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Genau. Ähm, Du hast an der Humboldt-Universität studiert und unsere Wege haben sich auch ganz kurz gekreuzt, nämlich an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Da warst du von 88 dann bis zum bitteren Ende irgendwie. Auch du hast zu vielen interessanten Themen gearbeitet, über die es ja Lust machen würde zu sprechen, schaffen wir heute nicht alles. Über deutschen Widerstand gegen Nationalsozialismus und zwar vor allen Dingen in der vergleichenden Betrachtung äh, zwischen den beiden deutschen Staaten. Spannende Geschichte, Rolle von Bildern in der Geschichte, dazu hast du gearbeitet. Du hast einen historischen Reiseführer zu Brandenburg zusammen mit anderen herausgegeben. Du arbeitest zu Vergangenheitspolitik, Erinnerungskultur und anderes. Weshalb du heute da bist, hat was mit Erinnerungskultur zu tun, aber nicht nur, sondern du hast gemeinsam mit Irmgard Zündorf am Leibniz-Zentrum ein Ausstellungsforschungsprojekt gehabt, in dem es um Bogensee äh, ging. Und da werden wir heute drüber reden, das werden wir heute vorstellen, was leider nicht ganz, auch wegen Corona, nicht ganz das Ende gefunden hat, das es haben sollte. Aber was nicht ist, kann ja, glaube ich, durchaus noch werden. Ja, Detlef, dein Buch ähm, ist ja fast zur gleichen Zeit entstanden wie der Film von Kirsi. Ähm, die Termin, äh, die Einige kennen, glaube ich, äh, den Film auch, Comrade, Where Are You Today. Ähm, wir haben den zum Teil auch gemeinsam äh, gesehen, der ist hier vorgestellt worden und viele haben den, glaube ich, inzwischen auch gesehen. Ein Film, der sich auf Spurensuche begibt, nämlich ähm, sozusagen ehemalige Studierende hat sie gesucht, überall in der Welt hat sie gefunden. Ich glaube, dass es mehr war als eine Spurensuche nach einzelnen Studierenden, sondern eher die Suche danach, was eigentlich aus den Idealen geworden, die viele hatten, während derer sie an die Jugendhochschule zum Beispiel gekommen sind, dort studiert haben. Was ist eigentlich aus denen geworden? Spannendes Thema. Dein Buch ist mehr oder was ist aus deinen Idealen geworden? Okay, jetzt geht es gleich ins Eingemachte. Was ist aus meinen Idealen geworden? Also Natürlich, man kann sozusagen aus dem Abstand der Jahre, aus dem Abstand dessen, was inzwischen geschehen ist, ja nicht mehr einfach affirmativ über, das, über diesen Schulaufenthalt erzählen, so wie Jugenderlebnisse, die man hatte und die man sozusagen in rosa-rot malt, da braucht man Abstand und also ich denke auch, dass ich Abstand habe, aber ich musste für dieses Buch, um das schreiben zu können, auch nochmal mehr Abstand herstellen. Ich fand eigentlich diese... Diese Erlebnisse, die wir damals hatten, vor allem das Internationale, schon immer interessant und fand das immer interessant oder hatte immer die Idee, darüber mal was zu schreiben. Aber ich wollte eben keinen autobiografischen Bericht schreiben, sondern ich wollte etwas machen, das also nicht sozusagen ohne autobiografische Bezüge die gibt es durchaus in dem Buch, aber es sollte eben Forschung sein. Und das bedeutet, dass man mit Quellen arbeiten muss, die unabhängig von meiner eigenen Erinnerung entstanden sind. Und die Frage ist, wie man das eigentlich machen kann. Das Zweite, was mich interessierte, war, die, das hattest du Dagmar ja schon gesagt, die Perspektive der Studierenden stark zu machen. Also nicht von der Schule her zu gucken, sondern von, von den Akteuren, die da aus der ganzen Welt an die Schule kommen. Und ein weiterer Aspekt, der hier noch relevant ist, ist, dass ich mich eigentlich schon seit längerer Zeit mit transnationaler Geschichte beschäftigt habe und auch mit Globalgeschichte. Und also... Im Rückblick gibt es sozusagen nicht nur romantische Erinnerungen oder so, sondern eben auch den Versuch, das Ganze konzeptionell zu fassen, sodass das auch für heute aussagekräftig ist. Und diese, also diesen interpretatorischen Winkel, der, der stellt sich bei mir da über den Begriff der Globalisierung und zwar der alternativen Globalisierung also wenn man sich anguckt, wann, wie diese internationalen Lehrgänge überhaupt entstanden sind, dann ist das so, dass sie 1958 aufgenommen wurden und dann im Laufe der Zeit immer mehr wurden. Also 1961 sind zum Beispiel 30 internationale Studierende da, Ende der 70er Jahre 80 glaube ich, Ende der 60er Jahre, Ende der 70er 150, 1983, 84 sind es dann 230 und damit sind genauso viele internationale da wie FDJ-Studierende. Das heißt, wir haben ganz klar eine Globalisierung der Schule hier vor uns und das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Also Du hattest ja schon den Titel angesprochen, ohne Anführungszeichen. Ja, also Anführungszeichen wären eigentlich korrekter gewesen, aber ich wollte sie mir dann doch ersparen, weil die ein bisschen oberlehrerhaft aussehen. Weltrevolution in der DDR, natürlich jeder weiß, es gab keine Weltrevolution in der DDR und schon gar nicht von 1961 bis 1989, das ist gewissermaßen eine Zuspitzung, aber diese Zuspitzung hat auch was für sich, weil die Leute, die da studiert haben, die Studierenden betrachteten sich ja als Revolutionäre und das Ziel war sozusagen Revolution auf der ganzen Welt durchzuführen, wenn auch nicht in diesem Begriff wieder also mal am Anfang des 20. Jahrhunderts gebraucht wurde. Insofern hat das nach wie vor seine Berechtigung. Aber das ist eben auch sozusagen die globale Klammer, die globalgeschichtliche Klammer, die hier interessant wird und alternative Globalisierung deshalb, weil ja der Hauptstrom der Globalisierung äh, ein kapitalistischer ist, also auch über, eine, über die kapitalistische Ökonomie induziert wird. Und das ist aber genau der Punkt, der hier kritisiert wurde von den Akteuren, die hier auftreten. Es hat im letzten Jahr ein Buch gegeben, das heißt Alternative Globalisierung, ein englischsprachiges Buch, das untersucht die Beziehungen der Ostblockländer zur dritten Welt und dass genau sozusagen diese globale Allianz, betrachtet als eine Gegenbewegung zur kapitalistischen Globalisierung. Und äh, also das nehme ich sozusagen ernst und sehe die Jugendhochschule als Globalisierungsportal, also ein Ort, an dem Globalisierung ihren Eingang hält. Der Punkt ist nur, dass diese Globalisierung sozusagen nicht in die DDR einsickert, weil die Studenten im Prinzip immer am Bogensee geblieben sind mit einzelnen Ausnahmen. Aber es hat eben eine Globalisierung für diese Studenten gegeben. Also für die ist, das sagen alle, die entscheidende Erfahrung, die der internationalen Begegnung mit den anderen. Ja, über dieses Einsickern sollten wir heute, glaube ich, oder nicht Einsickern auch noch mal diskutieren. Das ist so ein Thema, was das Buch bei mir auch noch mal so ein bisschen wachgerüttelt hat. Zum einen die Erfahrung, dass es solche Inseln von Offenheit und Internationalität an vielen Stellen in der DDR-Gesellschaft gegeben hat. Und gleichzeitig man sehr nachdenklich verfolgt hat, wie sich diese Gesellschaft auch mit ihren Spätfolgen danach nach 1989 mental äh, entwickelt hat. Und dann die Frage, was ist davon eben eingesickert und was nicht. Äh, und äh, da ließen sich viele andere Geschichten äh, erzählen. Das hat bei mir in der Biografie dann auch eines wach geklingelt. Ich bin eine Zeit lang in Prag in eine sowjetische Schule gegangen. Da waren Leute aus 26 Ländern in der Klasse, alle die aus linken Bewegungen irgendwie stammten. Äh, da wurden Feste gefeiert und ähnliches. Also, was du in dem Buch beschreibst, und gleichzeitig war es immer eine limitierte Öffentlichkeit. Man durfte sich privat kaum sehen. Ich war einmal in der italienischen Botschaft zur Filmvorführung bei einem guten Freund. Das hätte meinem Vater die Arbeit in der Handelsvertretung gekostet, wenn das rausgekommen wäre. Das Zweite, was ich noch sagen will, bevor du weiter, ich finde das Buch auch insofern interessant, weil es deutlich macht. Dass unsere Biografien Ost und West viel stärker zusammenhängen, als wir uns das immer mal gedacht haben. Und das ist Erfahrung, dass es Eindrücke, dass es Dinge gibt, die wir miteinander in Beziehung setzen können. Das war eine Diskussion, die zwischen Ost und West Anfang der 90er Jahre nie so stattgefunden hat. Auch zwischen dem, welche Erfahrungen im linken Spektrum man im Westen gemacht hat, welche Versuchungen, welche Kompromisse, alles Dinge, denen man sich, wenn man in der DDR sozialisiert war, dann stellen musste. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ertrag auch, und dass du das tust und anbietest, auch im Kontext eben der wissenschaftlichen Untersuchung, ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Also darüber würde ich heute auch gerne noch mal reden. Vielleicht braucht man genau dafür auch so ein Stück weit den Abstand äh, dazu. Also vielleicht war das äh, in den 90er Jahren so noch gar nicht äh, möglich na, und sollte, sollte man heute nutzen. Du hast gerade mal so die Größen beschrieben äh, der Gruppen, der Veränderungen, die es dort gegeben hat. Es hat ja dann insbesondere in den 80er Jahren durchaus auch deutlich kleinere Gruppen gegeben. Es hat Jahre gegeben, in denen zum Teil auch die DKU nicht mehr da war äh, oder auch andere äh, aus anderen Ländern, äh, die Organisationen nicht vertreten waren. Es gab ja auch Auseinandersetzungen innerhalb der Lehrgänge beziehungsweise der De Delegation tatsächlich über das, was sie dann in der DDR erlebt haben, nämlich an Sozialismus, mit anderen Vorstellungen hingekommen und dann sozusagen die Erfahrung, die sie gemacht haben. Wie war das jetzt? Ich muss dich doch auch danach fragen, nach deiner Zeit an der Jungtorschule. Wie war das bei euch? Ähm, tja, das ist ein bisschen abhängig von der Zeit, in der man sich jetzt gerade bewegt. Also wenn du mich nach meiner Zeit fragst, dann würde ich sagen, haben wir jetzt nicht die großen politischen Auseinandersetzungen in unserer Delegation gehabt oder innerhalb der, des Unterrichts oder so. Also natürlich ist es so, dass man schon kritisch schaut, schaut auf das, was man sieht, aber es gibt auch so wie eine grundsätzliche Solidarität mit der DDR, die wir damals sehr stark hatten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die 60er Jahre guckt oder auch in die späten 80er Jahre, das sind eigentlich die Kernzeiten, in denen wirklich kritisch diskutiert wird, also bis in die 60er Jahre hinein, oder man kann sagen, vielleicht bis in die, ja doch, ich würde sagen, bis Ende der 60er Jahre, da ist es so, dass, äh, also das, was Togliatti dann Polyzentrismus der kommunistischen Bewegung genannt hat, also Polyzentrismus, das heißt, es gibt nicht mehr eine Zentralinstanz, die sozusagen bestimmt, was in der kommunistischen Bewegung gedacht wird, also Moskau, sondern es gibt mehrere Alternativen. Zum Beispiel Peking, zum Beispiel die italienische KP. Eurokommunismus kommt auf und so weiter. Also da differenziert sich die vorher sehr hermetisch einheitliche kommunistische Bewegung aus und das ist etwas, was an der Jugendhochschule sichtbar war. Also es gibt diese Debatten über, es gibt maoistische Strömungen, es gibt Diskussionen darüber, haben nicht die Theoretiker der Studentenbewegung recht, die also die Studenten als revolutionäres Potenzial sehen und nicht mehr die Arbeiterschaft, die vielleicht doch kommerziell korrumpiert ist. Und so weiter. Also, das ist wirklich sehr stark sichtbar in dieser Zeit. In den 70ern gibt es das auch noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, frühe 70er bis Mitte der 80er Jahre ist doch stärker hermetisch pro DDR. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch kritische Stimmen gegeben hätte, aber nicht so offen und nicht so klar, wie das in den 60er Jahren war. Und dann ab Mitte der 80er Jahre geht es also wieder ins extrem kritische, würde ich sagen. Das ist dann die Zeit, in der Gorbatschow-Groß wird, Groß wird aber, äh, also da natürlich für Furore sorgt und alle möglichen kommunistischen Parteien sich daran orientieren und Jugendorganisationen äh, oder auch nicht daran orientieren, aber dann gibt es große Konflikte zu Hause und diese Konflikte schlagen an der Jugendhochschule voll durch. Also wir haben bestimmte Schübe, und dann wieder Zeiten, in denen, das, in denen der Dogmatismus stärker ist. Und da würde ich sagen, 70er Jahre bis Mitte, Mitte der 80er Jahre ist das so. Aber wie gesagt, kritische Diskussionen gibt es eigentlich immer. Die Frage ist sozusagen nur, wie radikal die jetzt durchgezogen werden und wie stark sie als ernsthafte politische Alternative zum Sozialismus in der DDR aufgebaut werden und in dem endet, was man dann in der kommunistischen Bewegung Fraktionsbildung genannt hat. Entgegen deinem Titel, also von der Weltrevolution, schreibst du im Buch, es wurde revolutionäre Geduld gelehrt. Also, du wirfst uns äh, Lehrerinnen und Lehrern vor, dass wir revolutionäre Geduld gelehrt haben, haben wir euch ausgebremst? Nein, also, äh, das ist ja bekannt, dass die, die sogenannten linksradikalen Strömungen, also in der sozusagen in der dogma marxistisch-leninistischen Dogmatik der SU und der DDR, war das so. Äh, Abweichler gibt es als linksradikale Strömung oder das ist es äh, linkssektiererisch wurde das genannt oder rechtsopportunistisch. Das waren sozusagen die Feinde. Linkssektierer waren Maoisten, Trotzkisten und so weiter. Äh, Rechtsopportunisten war alles, was irgendwie in Richtung Sozialdemokratie ging. Und da wurde wunderbar einsortiert, wer jetzt in welche Richtung gehört und wer sozusagen von der maßvollen Mitte der DDR abgewichen ist. Also man muss ja sagen revolutionäre Geduld, das bedeutet eben, dass man dagegen war, sozusagen unmittelbare Revolutionsvorstellungen zu artikulieren oder dazu aufzurufen, jetzt die Revolution zu machen. Und da gibt es große Konflikte in der Jugendhochschule, frühe 60er Jahre. Also gab es eine typische Zuschreibung, die Lateinamerikaner sind sozusagen linkssektiererisch, weil die wollen Revolution hier und jetzt und vor allen Dingen die Kubaner wollen das und sagen zu den anderen Lateinamerikanern, hier wir haben jetzt die Revolution gemacht, jetzt seid ihr mal dran, damit wir sozusagen international auf dem revolutionären Weg, Stichwort Weltrevolution, einen Schritt vorankommen. Und da, das wird von der Schulleitung extrem kritisch betrachtet und da argumentiert man auch dagegen im Unterricht. Also insofern, revolutionäre Geduld wird, wird da gelehrt also, und revolutionäre Geduld bedeutet äh, äh, Alltagsarbeit im Betrieb, in der Schule, an der Universität, die Leute langsam überzeugen und dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn man merkt, jetzt ist es soweit, wenn die Analyse, die richtige Analyse sagt, jetzt kann losgeschlagen werden, weil sozusagen die Bündniskonstellationen stimmen, das ist dann der richtige Zeitpunkt. Aber bis dahin muss man geduldig arbeiten. Wenn du mal, du beschreibst doch an verschiedenen Stellen Beispiele dafür, wo es Konflikte auch im internationalen Lehrgang äh, gegeben hat, zwischen den Delegationen zum Beispiel, ich meine jetzt nicht die Konflikte zwischen Einzelnen, sondern tatsächlich auch zwischen äh, Delegationen. Wie würdest du die oder welche äh, Probleme würdest du da festmachen, welche Themen würdest du da festmachen? Also was hat, war vor allen Dingen sozusagen Konflikt bewährt? oder dann möglicherweise auch zu denen im FDJ-Lehrgang? Äh, also äh ich weiß gar nicht, ob es so starke Konflikte zwischen den Delegationen gab. Es gab Konflikte innerhalb der Delegationen, zum Beispiel innerhalb der afghanischen Delegation nach dem Einmarsch der Sowjetunion und zwar massive, tägliche Konflikte mit Messerstecherei und so weiter. Es gibt Konflikte im ANC Ende der 80er Jahre, als, es diese, als halt die Frage ist, wohin soll sich der ANC orientieren, Richtung Sowjetunion oder Richtung DDR. Also, und es gibt was eher charakteristisch ist, es gibt einzelne Leute innerhalb von Delegationen, die eine andere Auffassung vertreten als die offizielle des Jugendverbandes. Es gibt aber auch Jugendverbände, die sozusagen demokratisch-sozialistische Positionen vertreten, eurokommunistische Positionen. Das kann man zum Beispiel sehen beim SDNL. Das, diese Abkürzung wird niemandem etwas sagen, aber das ist der finnische Jugendverband gewesen, der also mit der Kommunistischen Partei Finnlands Ende der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, Entschuldigung gesagt hat also oder sich losgelöst hat von dem Begriff der Diktatur des Proletariats und von Vorstellungen, die irgendwie auf eine gewaltsame Revolution hinauslaufen würden. Die haben gesagt, bei uns wird es keine Diktatur geben, sondern eine etwas, was sie Arbeitermacht genannt haben und sie haben gesagt, die parlamentarische Demokratie ist für uns sozusagen das maßgebende Modell, daran orientieren wir uns. Und da gibt es Konflikte mit den Lehrern und mit der Schulleitung, weil die das nicht akzeptieren wollen. Die Schulleitung setzt sozusagen durch, dass im Unterricht weiterhin die Diktatur des Proletariats gelehrt wird. Und das kann natürlich der Jugendverband aus Finnland nicht akzeptieren. Und daraufhin reist aus Helsinki der Vorsitzende an und sagt, hier Leute, so geht das aber nicht. Das ist ein Punkt. Das sind sozusagen politische Konflikte, die immer wieder auftauchen. Und zwar insbesondere an den Themen Demokratie, Diktatur des Proletariats, äh, äh, gewaltsame Revolution, ja oder nein? Ähm, aber äh, was soll ich jetzt sagen? Ich will nur eine Sache sagen. Hm, hm, hm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Detlef, Komm. darf ich dich noch was zu der revolutionären Geduld fragen? Äh, hat das nicht auch ein bisschen was mit der Verfasstheit der DDR-Gesellschaft selber zu tun? Äh, dass man gewissermaßen äh, in der Gesellschaft war, die langsam ihre Zukunft auch verloren hat und äh, die Heißsporner sozusagen aus Lateinamerika oder anderen sozusagen die Revolutionären, mit revolutionärem Spirit sozusagen in der, an die Jugendhochschule kamen, natürlich auch irgendwie äh, ausstrahlten äh, und äh, diesen Effekt äh, auch auf die Jugendlichen aus äh, der DDR hat man sicherlich auch so nicht äh, äh, gewollt. Mhm. Ja, das hat es bestimmt gehabt, das würde ich auch sagen. Aber ich denke, dass die Ursachen tiefer liegen, nämlich im Stalinismus, schon der späten 20er, 30er und so weiter Jahre, also in denen man eben auch sozusagen einen Feind oder Feinde aufgebaut hat, die in genau dieselbe Richtung gingen. Also Sozialdemokratie auf der einen Seite, Trotzkismus auf der anderen Seite, als eben rechte bzw. linke Feinde und das wird dann wieder aufgegriffen. Mhm. Und als Legitimationsideologie nach 1945 weitergetrieben. Das passte aber gut zusammen mit dem, was an der DDR, in der DDR stattfand oder nicht stattfand. Aber ich denke auch, dass man sehen muss, dass in der DDR-Geschichte selber sozusagen auch sich die Dinge verändern. Also bis Ende der 70er Jahre ist es ja so, dass die DDR selber noch äh, oft äh, als Projekt definiert wird. Als etwas, was sozusagen nicht gut ist, so wie es jetzt ist aber was das Potenzial hat und ein viel größeres Potenzial als die Bundesrepublik hat, zu etwas wirklich Gutem zu werden. Und dieser historische Optimismus, hieß das glaube ich damals bei uns, der hat sich glaube ich nicht nur sozusagen ideologisch in den ganzen, im ganzen SED-Orkus abgespielt, sondern auch, wurde auch von vielen Bürgern geteilt. Und ich denke, dass man daran sozusagen noch eine Zukunftsorientierung sieht, in der sich zwar auf gemäßigte Form, aber dann doch diese revolutionäre Hoffnung widerspiegelt, die eben viele von den Internationalen auch getragen hat. Aber das, was du gerade angesprochen hast, Jürgen, das macht auch nochmal deutlich, oder die Frage stellt sich eigentlich, warum hat die DDR diese ganzen verrückten Leute aus der ganzen Welt eingeladen, die ja schwer zu handeln waren. Und ich denke, da gibt es, also ich glaube nicht, dass das erzieherische Argument da sozusagen im Vordergrund steht, dass man sich gedacht hat, also diese Individuen, die das vertreten, die erzählen wir jetzt zu was Besserem. Aber es gab trotzdem die Intention, erstens einen Fokus für diese ganzen revolutionären Bewegungen auf der Welt zu bilden, in der DDR, nicht nur in der Sowjetunion. Da gab es den ja auch. Interessanterweise sind die beiden einzigen Schulen im Ostblock, in denen sowas gemacht wurde. Das war die Komsomol-Hochschule in Moskau und eben die Jugendhochschule in der DDR. Es gab auch andere Schulen sonst, ansonsten in Ostblockländern, aber die waren sehr viel kleiner und haben überhaupt nicht, in dem, nicht annähernd in dem Ausmaß internationale Studierende äh, ausgebildet. Es ging auch für die DDR ihr, darum, ihr Renommee innerhalb der kommunistischen Weltbewegung, wenn man so will, zu stärken und da ihre eigenen Akzente zu setzen. Ähm, und dafür hat man in Kauf genommen, dass da eben Leute da waren, die man nicht von vornherein sozusagen für zuverlässig hielt. Aber es gab auch letzter Satz dazu, damit das nicht zu lang wird. Äh, was hier interessant ist, ist, dass die Jugendhochschule nicht nur einen Bildungsanspruch hatte. Also es ging sozusagen nicht nur darum, jetzt Marxismus-Leninismus in der DDR-Variante zu vermitteln, sondern es gab auch einen Erziehungsanspruch. Und in den Jahresberichten am Ende eines jeden Ausbildungsjahres wurde also immer Rechenschaft abgelegt über das, die Erreichung des Bildungszieles und über die Erreichung des Erziehungszieles. Und diese, an diesen beiden Aspekten, vor allen Dingen an dem Erziehungsaspekt, sieht man natürlich, dass man sich auch vorgenommen hat, diese jungen Revolutionäre in der ganzen Welt in die richtige Richtung zu schieben. Und das war auch ein Punkt, an dem nachher vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre riesige Konflikte auftauchten, weil die Individualisierung, die sozusagen ein Großtrend in der gesellschaftlichen Entwicklung ausmacht, vor allen Dingen in Westeuropa aber nicht nur da, natürlich auch in den kommunistischen Jugendverbänden durchgeschlagen hat. Die Leute wollten sich als erwachsene Menschen behandelt sehen und nicht als Objekte der Erziehung durch die JHS-Direktion. Vielleicht muss man jetzt eine Erklärung dazu geben, diejenigen, die zum Beispiel die Jugendhochschule nicht kennen, das Objekt nicht kennen. Es gab zwar einen Zaun drumherum, der manchmal auch löchrig war, aber in dieser in dieser Anlage, in diesem Areal gab es keinen Zaun, das heißt alle jungen Leute konnten zueinander kommen, ob es der DDR-Lehrgang war, ob es der internationale, die Studierenden miteinander ins Gespräch gekommen sind, jetzt hast du über Erziehung gesprochen, Mission oder wie auch immer, gab es das möglicherweise auch andersrum, also welche Möglichkeiten hattet ihr denn zum Beispiel, ich sag mal trotz der Sprachbarriere, die tatsächlich glaube ich ein relatives großes Problem an der Jugendhochschule war, für dich ja nur nicht, aber... Also welche Möglichkeiten gab es oder wie seid ihr da in Kontakt gekommen? Was habt ihr dort erlebt und was hat das auch mit dir selber gemacht? Also die Sprachbarriere gab es natürlich nicht, wie du auch richtig gesagt hast, für die Westdeutschen, aber für den ganzen Rest des internationalen Lehrgangs natürlich. Es gab Deutschunterricht, allerdings relativ begrenzt, also was die Stundenzahl, Anzahl angeht, sodass man, also die Internationalen vielleicht ein paar Brocken gelernt haben und sich damit so mehr schlecht als recht verständigen konnten. Aber ansonsten wurde eben viel Englisch gesprochen. Das war für äh, Westeuropäer überhaupt kein Problem, für DDR-Leute, für manche nicht, für andere schon eher. Äh, aber irgendwie hat man sich halt verständigt. Es ging auch viel mit Händen und Füßen und äh, Blicken und Körperkontakt und so weiter, also alle möglichen Varianten, die ja auch jeder heutzutage kennt, wie man sich mit anderen Leuten verständigt, äh, so wurde das gemacht. Also grundsätzlich war das so, dass äh, die Studierenden in, der, in ihrer äh, Heimatsprache in, ja, unterrichtet wurden äh, und das bedeutet natürlich, dass Dolmetscher an der Schule waren, die in dem großen Lektionssaal, den wir vielleicht gleich noch sehen, weiß ich jetzt nicht, ähm, also, da gab es eine ganze Reihe, ich glaube, 18 Dolmetscherkabinen, die dann auch alle besetzt waren bei den großen Vorlesungen. Und diese Dolmetscher haben dann immer über so eine simultane Sprechanlage äh, den Leuten ins Ohr gesprochen in ihrer jeweiligen Landessprache. Das heißt, es wurde schon, es gab zwar Deutschunterricht, aber der war, ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, minimal gehalten. Und es wurde auf, diese National auf die Nationalsprache Wert gelegt. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Ideologie oder eine Absicht dahinter stand, sondern Pragmatismus. Man wollte natürlich auch, dass die Leute was lernen. Ähm, ansonsten der, äh, das Miteinander mit den FDJ-Studenten ist ein interessantes Thema, äh, weil es so war, dass die Schule zwar offiziell äh, den Anspruch hatte, internationale Solidarität und Völkerfreundschaft hier durchzusetzen zwischen den DDR-Jugendlichen und den, den Internationalen, aber de facto... Sollte diese internationale Begegnung begrenzt werden auf das offizielle Programm? Dafür gab es sogenannte Freundschaftsgruppen, FDJ-Freundschaftsgruppen, die jetzt, das war bezirklich organisiert, mit den jeweiligen internationalen Delegationen Kontakt hatten. Also, ich weiß, dass die Dänen und die Westdeutschen, karl stadt genau, okay, Zeitzeuge wahrscheinlich, mit Karl-Markstadt da irgendwie liiert waren und andere halt mit anderen DDR-Bezirken. Und über diese Freundschaftsarbeit, darüber wurde dann auch Rechenschaft abgelegt am Ende des Jahres, was da so gelaufen ist, was man gemacht hat und so weiter, da hat man sich vorgestellt, dass, dies, dass das politische Miteinander vonstatten geht. Aber natürlich ist das nur ein sehr begrenzter Ausschnitt des tatsächlichen Miteinanders, der da im Alltag abläuft. Nur die, die, die, die Schulleitung und der FDJ-Zentralrat wollten diese informellen Begegnungen am Rande des Unterrichts und der offiziellen Freundschaftsarbeit so weit wie möglich begrenzen. Und vor allen Dingen wollten sie keine Liebesbeziehung haben. Liebesbeziehung ist sowieso nochmal ein interessantes Thema für sich, denn man kann sich ja vorstellen, dass also 500 junge Leute auf einem Haufen ein Jahr lang, dass da alles Mögliche passiert, nicht nur politische Diskussionen, sondern auch andere Dinge, und, und zwar in einem enormen Ausmaß. Ich habe da irgendwie bei meinen Studien, also vielleicht soll ich das noch mal kurz sagen, also was ich gemacht habe, damit auch alle verstehen, wie sozusagen der Ansatz des Buches ist. Also ich wollte ja sozusagen Distanz herstellen. Ich, ich wollte Abstand zu diesem Thema gewinnen, damit ich das erforschen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht sozusagen auch mich als Teil des Ganzen sehe, aber es bedeutet trotzdem, dass man irgendeine Quellenbasis braucht, mit der man das distanziert machen kann. Und deswegen habe ich, weil ich ja in Kopenhagen lehre und Dänisch spreche und so weiter, die Akten der DKU gesichtet, also des Dänischen Kommunistischen Jugendverbands, die vollkommen komplett übergeben wurden an das Archiv der Arbeiterbewegung in Kopenhagen. Und das ist natürlich ein Glücksfall. Das ist deshalb ein Glücksfall, weil man über diese Akten die Perspektive der Studierenden reinkriegt, die du über die Schulakten nicht kriegst. Die Schulakten sind hierarchische Akten. Da sitzt eine Schulleitung und Urteil über die Studierenden. Manchmal kommt auch durch diese, kommen auch durch diese Akten Perspektiven der Studierenden rein, vor allen Dingen, wenn sie kritisch betrachtet werden. Aber man hat sozusagen nie die authentische Stimme der Studierenden oder sehr selten. Aber über diese DKU-Akten hat man die ganzen Berichte vom, Jugend, vom, vom Bogensee, die nach Kopenhagen geschickt wurden, Berichte über was an der Schule läuft, Berichte über die Lehrer, ob sie gut vorbereitet sind oder schlecht oder also ob sie immer den gleichen dogmatischen Kram reden oder auch mal zu Diskussionen bereit sind oder irgendwelche Skandale, die an der Schule gelaufen sind, Probleme der Studentin in diesen Liebesbeziehungen oder was weiß ich. Also alles Mögliche und deshalb sind diese Akten so wertvoll. Und Gleichzeitig kann man sie eben kombinieren mit den Akten der, der Schulleitung und des FDJ-Zentralrats, die im Bundesarchiv hier in Ludwigsfelde liegen und die auch sehr üppig sind. Ähm aber also ich habe halt so die dänische Perspektive gewählt, weil für mich eben diese Akten zugänglich waren. Das bedeutet aber nicht, dass es nur um Dänen geht, sondern es geht auch um, wie gesagt, Lateinamerikaner und auch relativ viel um Afrikaner. Und ich stelle mir eigentlich idealerweise vor, dass man was Ähnliches nochmal machen könnte, man könnte mit einer dezidierten, wie man früher sagte, dritte Weltperspektive, ein lateinamerikanisches Land zum Beispiel oder ein afrikanisches Land. Zu, anzugucken, weil deren Perspektive auf die DDR natürlich noch viel fremder war als die, die die, die Westeuropäer hatten. Wie ist die Aktenlage hier? Du hast es kurz angedeutet, es gibt einen Ludwigsfelde, Zentralrats... Lichter. Lichter. Äh, ach Lichterfelde, stimmt, Lichterfelde. Ich weiß ähm, nicht, Berliner da bringen das durch. Genau, mal. da haben wir das jetzt richtig <lacht> gestellt. Okay, in Lichterfelde. Ähm, wie ist ansonsten Aktenlage? Ähm, die Aktenlage im Bundesarchiv ist eigentlich sehr gut. Also es ist äh, ziemlich viel überliefert. Es sind die gesamten Teilnehmerlisten mit äh, Namen und Anzahl auch über äh, bürokratisch super gut erfasst. Wann, in welchem Jahr, wie viele Studenten da waren, aus welchen Ländern und so weiter, äh, die hier ja auch die Gruppe von Jürgen äh, mit ausgewertet hat, um zu zeigen, wann also welche Konjunkturen internationalen Konjunkturen da herrschen und so. Und äh, ja, doch, das Aktmaterial ist eigentlich sehr gut. Es gibt alles Mögliche. Es gibt diese Jahresberichte, es gibt Schriftwechsel über äh, irgendwelche Verfehlungen, Disziplinarmaßnahmen gegenüber fdj die jetzt zu viele internationale Kontakte hatten oder Liebesverhältnisse mit einem Afghanen eingegangen sind oder was weiß ich. Also Leute, die dann auch von der Schule verwiesen werden. Also ich muss dazu sagen, ich habe versucht... So eine Doppelperspektive zu entwickeln. Das eine ist, wenn man die Perspektive der Studenten in den Mittelpunkt stellt, der Studierenden in den Mittelpunkt stellt, dann geht es natürlich auch darum, immer zu gucken, wo Artikulationen des Eigensinns der Studierenden stattfinden. Also, wo sie sagen, sagen wir mal Dinge sagen, artikulieren, die jetzt nicht der allgemeinen Meinung entspricht, die sozusagen kritisch gesehen wird von der Schulleitung oder von den Lehrern oder auch innerhalb der, der Delegation diskutiert werden. Aber gleichzeitig fand ich es auch wichtig, danach zu gucken, wo es sowas wie Formatierung gibt. Also wie eigentlich Dogmatisierungseffekte ablaufen, inwiefern es Dogmatisierungseffekte gibt. Weil die Frage ist ja, was verändert, oder es ist eine Frage, inwiefern verändert eigentlich so ein Jahr Intensivschulung am Bogensee, also 24-7, wie man heute sagen würde, das Denken der Studierenden. Und das ist immer schwer zu beurteilen, weil da natürlich verschiedene Faktoren mit reinkommen, die man jetzt nicht alle klar gewichten kann. Aber es also gibt da schon, also ich habe mich da so angenähert und habe schon eine Vorstellung davon, was, also welchen Effekt das hatte, nämlich eigentlich doch einen ziemlich prägenden. Also nicht, das ist nicht in jedem Fall so. Es gibt so eine längere Auslassung des norwegischen KP-Vorsitzenden man muss dazu sagen, ich habe noch andere skandinavische Länder mit einbezogen, also Norwegen, Schweden und vor allen Dingen Norwegen und Finnland spielen eine große Rolle. Also der norwegische KP-Vorsitzende sagt, diese Schulungen sind grundsätzlich schädlich für die Eigenständigkeit unserer Parteien, weil die, die Studenten kommen nach diesem ein Jahr zurück mit der Ansicht mit der Ansicht ihrer Lehrer beurteilen das theoretische Niveau unserer Organisation ganz als ganz schlecht sind arrogant und besserwisserisch und sind im Grunde genommen für nichts zu gebrauchen. Und das ist sozusagen generelles Urteil. Und dann sagt er, es gibt aber immer einige, bei denen das anders ist, die sozusagen auf ihrem selbst auf ihrem eigenen Geist bestehen und Sachen in Frage stellen, wenn sie finden, dass sie sie in Frage stellen müssen. Und die können sehr viel Nutzen aus diesem Unterricht ziehen. Und das wäre auch meine, meine Bilanz. Also wenn man jetzt mal wenn wir schon soweit sind, Bilanzen zu ziehen. Aber, aber meine, meine, meine These wäre, dass es tatsächlich, also abgesehen von den stark ideologischen Elementen, und das, es ging ja um Schulung, Also es wurden so Fragen gestellt, jeder aus der DDR kennt die Beweise, dass ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus niemals zum Erfolg führen kann. Okay. Also das ist sozusagen keine offene Frage, sondern das ist eine leitende Frage. Es geht um das bestimmte also es ging um Idealisierung, um Schulung, um Indoktrination, aber trotzdem war das auch eine solide marxistische Schulung. Also es wurde viel Marx gelesen, Engels, Lenin eine Menge, also man hat da eine Menge Material, also nicht zuletzt auch Geschichte natürlich, eine Menge Kenntnisse sich aneignen können, die man auch eigenständig erweitern konnte. Also niemand war ja gezwungen, sich darauf zu beschränken, die, die DDR-Version des Marxismus anzueignen oder die Lehrbücher, den Stoff aus den Lehrbüchern auswendig zu lernen. Sondern wenn man wieder zu Hause war oder auch zwischendurch, konnte man Sachen lesen, die da angeknüpft haben, die das differenziert haben, die also vielleicht linksradikale Denker, die mich eigentlich immer interessiert haben, äh, Karl Korsch, Georg Lukacs und so weiter, die Marxisten waren, aber eben nicht die DDR-Version äh, des Marxismus, da keine Rolle spielten, aber die man interessant finden konnte. Ja und unter anderem gelesen wurde auch, ups, Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstandes, das war eine, ein Geschenk sozusagen eines Lehrgangs und wir haben festgestellt, es war nicht dein Lehrgang. Also, es sind nette äh, Widmungen drin, aber es war dann nicht dein Lehrgang. Ich vermute mal, der danach äh, wird das gewesen sein. Heinz, du kannst es noch nicht gewesen sein. Du warst, die, die, die, die gab es auch, ja, aber das war tatsächlich ein Geschenk von dem, vor dem Jung, du möchtest. Ich wollte ja. sagen, weil das Buch gerade aufploppt, da haben wir fast synchrone Lektüreerfahrung. Das fand ich ganz spannend, weil diese drei roten Bände, die man in der DDR dann mühselig zu beschaffen bekam, waren natürlich so ein Grunderlebnis auch das nochmal Nachdenken, nachdenkens, wo befindet sich diese Gesellschaft, was ist aus der Idee geworden, wie kann das weitergehen? Und genau, dann ist man rumgelaufen und hat sich Schauplätze, natürlich nicht alle, die du gesehen hast, aber und man hat sich mit den künstlerischen Debatten auseinandergesetzt. Das meinte ich, was ich vorhin sagte, es gibt Bezüge, die ganz interessant sind und insofern fand ich, also ist für mich auch ein Verdienst des Buches gar nicht so sehr diese spannende Geschichte mit den dänischen Organisationen und den skandinavischen Organisationen, sondern das, was sich sozusagen darunter abgespielt hat, wenn es um Mentalitäten geht, wenn es um habituelle Differenz und ähnliche Dinge geht, wie man tanzt und Unterschiede feststellt, dass die Dänen und die Schweden die cooleren Platten hatten und dass man dahin gegangen ist und dass es gleichzeitig Fremdheitserfahrung gab und was wir bei aller Freude über die Entdeckung, dass die Hochschule ein internationaler Orthaus was gesagt dass es eben auch einen deformierenden Effekt hatte, wenn man so, also das betrifft ja nicht nur die Jugendhochschule, jeder von uns, äh, der in der DDR sozialisiert wurde, kann sich an diese öden politischen Schulungen erinnern, insofern war das Buch für mich auch ein Ärgernis, also weil das wo, dort, wo du das beschreibst, einem das auch wieder, auch, wie viel Lebenszeit man mitunter auch mit so merkwürdigen Fragen äh, äh, verbracht hat, wo man nachweisen sollte, warum das geht und das nicht äh, und das finde ich, ist äh, für mich sozusagen der, der, der wichtigere Ertrag des Buches und weil er Beziehungen herstellen lässt zu vielen anderen Erfahrungs- und Lebensbereichen, auch in, in der DDR-Gesellschaft und in anderen staatssozialistischen Gesellschaften. Also da könnte man sich eine Diskussion äh, darüber wünschen. Aber Ästhetik des Widerstands, sollten wir mal drüber reden, äh, äh, hätte ich auch so schreiben können, das steht Text. Das haben wir übrigens als ähm, Stiftung vor... Drei, drei jahren eine lesung mit dem peter Weißhaus in rostock äh, gemacht ist und zwar wirklich durchgelesen von anfang bis zum ende es waren drei tage und nächte natürlich durchgelesen es war unheimlich spannend hat spaß gemacht auch dann ins gespräch zu kommen hinterher also das kann man sich ich glaube es auf der seite auch zu haben äh, bevor sie unruhig werden also es gibt die möglichkeit natürlich dann auch fragen zu stellen jetzt sehe ich bloß gerade meinen reizenden assistenten uwe sonnberg der chat läuft offenkundig und es gibt also erste Fragen, weil wir nachher auf alle Fälle auf die Frage noch zu sprechen kommen wollen, welche Ideen gibt es dann eigentlich, was aus dem Areal werden soll? Ich glaube, das beschäftigt, also mich beschäftigt das auf alle Fälle und das sollten wir nicht ganz außer Acht lassen. Aber du hast erste Fragen. Ja, ich bin selber gerade sehr nervös gewesen schon, weil eine Frage passt genau gegen, also passt genau zu diesem Thema, das gerade angerissen wurde. Deswegen wollte ich es unbedingt reindrücken. Danke schon mal für euer Gespräch bis hierhin. In der digitalen Welt wird reger Anteil genommen. Eine Frage ähm, gibt es, die äh, zu den letzten Ausführungen von dir, Detlef, ähm, ähm, genau passt. Inwieweit ist die Hochschule eigentlich Ort der Lehre und aber auch Ort des Studiums gab es Forschung. Wie sieht es aus, und das ist die äh, Unterfrage, wie sieht es eigentlich aus mit Trotzki, mit Korsch und mit Gramsci? Waren sie als Quellen zugänglich äh, oder Diskussionsinhalt? Ja, das ist eine interessante Frage. Man könnte ja der Auffassung sein, dass eine Hochschule bedeutet, dass da Forschung gemacht wird. So war das aber nicht. Und natürlich, das muss man auch sagen, war die Jugendhochschule keine Hochschule im eigentlichen Sinne, sondern sie war, sie, das war ihr offizieller Name, aber sie wurde so genannt, weil sie als höchste Bildungsstätte der FDJ figurierte. Formal, also war sie, sie war keine Universität oder so, auch nicht sozusagen rechtlich so gesehen, sondern eine Fachschule, und wenn man die absolviert hatte, konnte man ein entsprechendes Studium aufnehmen. Und ich würde sagen, also im Nachhinein, also wenn man die Qualität des Unterrichts beurteilen sollte, dann entspricht das so ungefähr, oder dem Aufwand und so weiter, den man da jetzt betrieben hat, auch der, dem Niveau der Diskussion oder so, dann entspricht das so ungefähr den frühen Semestern eines Universitätsstudiums, so erstes, zweites Semester oder so, haut, glaube ich ungefähr hin. Also Forschung, das, das, das, jetzt komme ich auf diese Forschungssache, Forschung wurde nicht gemacht. So, es ging um Lehre, es ging tatsächlich um Vermittlung, und um Schulung. Das war der Sinn der Schule. Korsch, Gramsci und so weiter, das wurde nicht gelehrt, durfte auch nicht. Also es war so, es, man konnte lesen, was man wollte und wir haben ja, worauf Dagmar jetzt gerade schon mal hinweisen wollte, also in unserem Kurs Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß gelesen, aber natürlich nicht im Unterricht, sondern privat. Und genauso hat man andere Sachen auch privat gelesen, die man jetzt irgendwie interessant fand. Aber es gibt sozusagen noch vom Ende der Jugendhochschule von 1988, 1989 eine Auseinandersetzung zwischen der dänischen Delegation, die ja nun bei mir irgendwie im Zentrum steht, und der Schulleitung um die Frage, ob man Gramsci lesen darf. Und da gibt es eine explizite Aussage der Schulleitung, in der es heißt, also Gramsci, wir können niemandem verbieten Gramsci zu lesen, aber bei uns wird er kein wird er nicht ins Lehrprogramm aufgenommen werden. Interessanterweise ist Gramsci auf, in der DDR erschienen und zwar an Anfang der des Reklambändchen, ja. Reklam Anfang der 60er Jahre, dann als das sozusagen noch nicht klar war, wie die italienische KP sich entwickeln würde, so richtig oder man vielleicht auch noch versuchen wollte, die Kontakte aufrechtzuerhalten. Dann gibt es nochmal Anfang der 80er Jahre eine Artikelsammlung über Gramsci, von Gramsci. Aber an der Schule spielt das eben keine Rolle, weil es eben doch diese Diffusion, diesen Polyzentrismus, der kommunistischen Bewegung noch mal verstärkt hatte natürlich, weil die Positionen eben schwierig waren für die SED. Eine ganz interessante Quelle dafür ist erhalten geblieben. Man kann sich mal den Katalog der Bibliothek der Jugendhochschule an. Wir haben das auch gemacht mit einer gewissen Neugier, was war da eigentlich verfügbar. Es wäre mal spannend, da auch ein Forschungsprojekt drauf anzusenden. Das sagt natürlich nicht alles aus, aber ein bisschen was. Also Gramsci war vorhanden, eben hier ein erwähntes Bändchen. Du hast ein im Buch auch geschrieben, die Ästhetik des Widerstands kam relativ spät. Also man findet im Katalog schon ein paar Spuren, dass es auch jenseits des Erwartbaren auch anderes gegeben hat, auch in der Belletristik, das sollte man sich noch mal genauer anschauen, sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob es äh, gelesen wurde, man muss mal gucken, wie die, ob die Ausleihquittungen äh, da noch da sind, aber wie gesagt, im Museum Utopie und Alltag, also ehemals Dokumentationszentrum Eisenhüttenstadt, die haben äh, diesen Katalog und vielleicht kann man daraus auch noch mal ein Thema vor Ort machen, ähnlich wie aus den Kunstwerken, ja. Könnte ja das nächste Thema werden für dich, oder? <lacht> nee. Das übernehmt ihr Ich habe jetzt erstmal gemacht. Ja, okay. ich dran. Gut, ich würde jetzt allerdings noch nicht gerne auf die Zukunft. Vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal noch über das Buch weitersprechen und kommen dann in einem zweiten Teil. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt schon mal Gelegenheit geben, wenn Sie Fragen haben, sich zu melden. Und dann kommt die Kollegin mit dem Mikro rum. Dann können wir das machen. Ansonsten sprechen wir hier noch weiter über die Hintergründe an der Jugendhochschule die diversen Gespräche. Du hast schon wieder eins, okay. Dann können Sie in der Zwischenzeit überlegen, gut, hier haben wir schon. Ja, ja digital steht natürlich nicht still. Das ist eine Frage, die ganz am Anfang schon gestellt wurde, relativ frühzeitig. Ich weiß nicht, ob der Fragensteller seine Antwort schon bekommen hat. Ihr hattet ja zwischendurch noch über die revolutionäre Ungeduld gesprochen gehabt. Ganz am Anfang war so ein bisschen der Zweifel, bei internationalen Gästen ist das ja verständlich. Natürlich verstanden die sich als Revolutionäre, aber FTJlerin? Ja genau, ich meine, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich ein Kernproblem. Also... Die Internationalen richtig verstanden sich als Revolutionäre und die waren sozusagen mit der DDR solidarisch, weil die DDR ein sozialistischer Staat war und die revolutionären Bewegungen in der Welt unterstützt hat. Aber FDJler in ihrem Alltag, wie konnte man eigentlich revolutionär sein in der DDR? Ja nur, indem man affirmativ war, also sozusagen indem man sich positiv dem, zum Staat verhalten hat, viel gearbeitet hat, gute Ideen produziert hat und so weiter, aber nicht, indem man kritisch dem eigenen Staat gegenüberstand. Also vielleicht nur, indem man Postkarten für Solidarität für Angela Davis oder so unterschrieben hat. Aber das war eben sozusagen ganz zentraler, habitueller Konflikt zwischen beiden, der nicht immer dezidiert als Konflikt aufgetreten ist, aber wo man eben äh, gesehen hat, also die Internationalen, denen fällt zum Beispiel auf, diese Uniformierung der FDJler, das finden die zum Teil problematisch oder also sie identifizieren sich nicht damit. Ähm, sie kritisieren auch, also das habe ich jetzt bei den Dänen sehr häufig gelesen, kritisieren auch, dass sie zu Hause bei den FDJlern, wenn sie die mal besuchen, ähm, Verpackungen aus, von Westwaren, mhm. also leere Colaflaschen und so weiter, so altarmäßig im Wohnzimmer äh, sehen das ist vielleicht auch überzogen aus der rückwärtigen Kritik, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich kann nur referieren, dass das ganz klar auf unterschiedliche Interpretationen stößt. Also die Westler sagen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso, also die sozusagen Kommerzartikel, die wir verachten oder eine kommerzielle Gesellschaft, die wir verachten, wie die solche Dinge da toll finden können. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht auf eine Erklärung, aber das ist gewissermaßen die spontane Reaktion auf diese. Ja, das auf war ja eine Generation von Jugendlichen, gerade wenn wir über die 70 und 80er Jahre reden, die sich in der DDR-Gesellschaft irgendwie eingerichtet hatten und eben auch ihre, ihre Nischen da besetzt haben. Und das ist natürlich eine andere, andere Perspektive und das macht sich natürlich in diesem Aufeinandertreffen dann auch bemerkbar. Zum anderen gab es natürlich auch so einen Ansteckungseffekt. Es gibt ja so ein paar, wenn wir über das Festival des Politik, Liedes und alles. Wenn das dann immer vorbei waren, waren die alle ganz enthusiasmiert und hatten alle dann wieder mal ihr Palästinensertuch umgebunden und sicherlich gab es auch viele, die noch was wollten in der Gesellschaft, aber sozusagen äh, äh, auch äh, diese Perspektive, dass es in der FDJ dann immer mehr sogenannte Berufsjugendliche gegeben hat. Ne? Äh, äh, das Alter der, der, des Funktionärskorps kennen wir ja. Äh, also das spielt schon eine Rolle und nicht immer war auch erwünscht, dass, dass man revolutionär war, äh, weil das natürlich auch aneckte und das ist so eine Gemengelage, äh, die ganz schwierig ist, du hast das ja auch beschrieben, äh, welche, welches Verhältnis so von Affirmation und Kritik da war. Ne? Also äh, das konnte man an sich selber ja auch beobachten. Wenn man in Kontakt mit Leuten aus dem Westen war, hat man plötzlich anders über das eigene Land geredet, auch wenn die das kritisiert haben oder hat versucht, es besonders äh, schön äh, dastehen zu lassen, weil, einem, weil man ja auch nicht doof dastehen wollte. Ne? Äh, dass man also äh, äh, äh, in, in, in diesem Land lebt und umgekehrt hast du es ja auch für die westlichen Delegationen beschrieben, dass sozusagen um die eigene Möglichkeit, was anderes mit Sozialismus zu machen, aufrechtzuerhalten, war die DDR so eine Art Garantie, aber nicht die Sympathie sozusagen für deren realen Zustand. Und finde ich, das sind so Mischungsverhältnisse, die ganz spannend sind und die das Buch auch, glaube ich, sehr schön zeigt. Also ich finde da nochmal interessant die Perspektive der FDJler, die ja bis jetzt noch gar nicht richtig erforscht worden ist. Also es gibt ja eigentlich kaum wissenschaftliche Literatur zu, zu dieser Sache. Aber das wäre natürlich noch mal super interessant zu gucken, zu gucken, wie die jetzt auf die Internationalen reagiert haben. Also ich glaube, das, was man für die Internationalen sagen kann, dass diese Erfahrung der Begegnung mit den anderen aus dem globalen Süden zum Beispiel ganz zentral war, das ist für die DDRler sicherlich auch richtig, für die FDJler. Die hatten nur das Problem, dass sie, dass sie nicht so durften, wie sie eigentlich gerne gewollt hätten, jedenfalls viele von denen. Das ist mein Eindruck. Also die Schule macht versucht wirklich, da einen Riegel vorzuschieben, wenn, wenn die Kontakte zu eng werden. Und das nehmen die westlichen Organisationen auch wahr, auch die Afrikaner zum Beispiel, bei denen man sehen kann, dass die das als Rassismus empfinden, also dieses Kontaktverbot. Die sagen, also hier die FDJlerinnen, die wollen gerne mit uns, also FDJler wollen gerne was mit uns machen, das dürfen die nicht, warum dürfen die das nicht, nur weil wir schwarz sind, also so, solche Reaktionen werden dann da ausgelöst und das, da gibt es auch Berichte aus dem finnischen Jugendverband, die eben auch sagen, die FDJler dürfen nichts mit uns zu tun haben und der Vorsitzende sagt dann zur Schulleitung, wie rechtfertigt ihr das eigentlich, warum dürfen die FDJler nichts mit unseren Leuten zu tun haben? Und die Schule sagt dann natürlich, nee, nee, so ist das nicht und so weiter, wir haben ja diese Freundschaftsgruppen und so weiter, aber es gibt eben diese zwei Ebenen, das eine ist das Offizielle, was man soll und das andere ist das Inoffizielle, was dann eben auch da ist und Klaus Böttcher, der langjährige Direktor der, der JHS, der hat ein sehr interessantes autobiografisches Buch äh, geschrieben, was ich wirklich gut und informativ finde. Ähm, äh, der berichtet zum Beispiel, dass immer in jedem, am Beginn jedes äh, Lehrgangs der im DDR-Lehrgang gesagt wurde, dass die auf jeden Fall von Liebesverhältnissen mit den, äh, mit den Ausländern Abstand nehmen sollen und man sollte sich nicht vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel so einfach ausreisen könnte und so weiter. Also das war sozusagen ein Punkt, der immer im Hintergrund stand, Liebesverhältnisse bedeutet Stress äh, mit, wegen Ausreisen zum Beispiel. Aber geholfen hat es ja doch nicht. Also ich meine, das war dann relativ schnell vergessen. Und du beschreibst ja auch Beispiele ähm, tatsächlich von Paaren, die es gegeben hat, ähm, und die, ähm, wo es dann tatsächlich auch zu einer Ausreise gekommen ist, äh, all das hat es gegeben, das war eben nicht zu vermeiden und wenn so viele junge Leute zusammenkommen, ist das ziemlich normal. Aber vielleicht könnte das ein Forschungsgegenstand ähm, der des Freundeskreises Jugendhochschule geben ähm, sein oder werden, äh, den es ja gibt, also regelmäßige Treffen, die es dort gibt, ähm, sich mal mit dem FDJ-Lehrgang intensiver zu beschäftigen. So, jetzt habe ich aber da, glaube ich, eine Frage gesehen. Also, Dieter Reichert, ich war nicht bei einer Jugendhochschule, ich habe aber in der Abteilung Propaganda des Zentralrates gearbeitet und kenne die Jugendschule, ich kenne sogar dich, aber das ist jetzt nebenbei. Also, die Frage, ob die DDR revolutionär war, um vorwegzukommen, das kann man einfach, wenn man sich mal mit der FDJ-Geschichte beschäftigt, sehr gut äh, nachvollziehen. Da waren es die, die junge Garde, da waren es mal die Hausherren von morgen, dann die jungen Sozialisten und so weiter. Es gab doch zig Aufgebote der FDJ, wo diese. Formulierung viel Aufbau des Sozialismus bedeutet revolutionäre Tat. Und im Übrigen kann ich nur empfehlen, Ebert Aurich, Zusammenbruch, da hat er das alles auseinandergenommen und kritisiert, reflektiert und so weiter. Vor zwei Jahren erschien Die andere Frage, die ich habe, ihr habt ja jetzt nicht weiter erklärt, welche Jugendverbände da eigentlich waren. Das waren doch eigentlich kleine Jugendverbände. Ich glaube, du warst von der DKU, also Dänische Jugend oder STRJ oder so. Man müsste natürlich mal ein Spektrum der Jugendverbände sagen, und dann äh, einen abgleich machen was sie eigentlich für einen einfluss hatten in ihren ländern und das im verhältnis zu einer weltrevolution also da muss ich schon ein bisschen feixen wenn ich das äh, jetzt mal realpolitisch sehe äh, und das letzte was ich sagen ich will jetzt nicht ausbreiten ich könnte euch auch einen namen von lehrern nennen manfred Zinsel habe ich sehr gut gekannt dein doktorvater erhard Krüger und so weiter äh, ich kann nur sagen die Ästhetik ist widerstunden. Ich habe die 82 gelesen in der Sokamp-Ausgabe. Die DD-Ausgabe gab es ja später und Peter Weiß hat ja die sogar hervorgehoben, weil sie besser war als die Westdeutsche. Der Herausgeber, ein, ein Rostocker Dramatik, mir fällt der Name nicht ein, Heiduck. hat ja drüben gesprochen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da war ich dabei und weiß auch, was dagegen unternommen wurde. Also Karl Mebes, da war er strikt dagegen. Karl Mebes ist der Entdecker von, Karl, äh von Egon Krenz, wenn man das noch nicht weiß. Also ich will nur sagen, dieses Buch durfte da gar nicht erscheinen, weil es eine ganz andere Sicht auf die Arbeiterwägung hatte. Also das war da nicht mit KPD-Geschichte oder KPDSU-Geschichte zur damaligen Zeit überhaupt kompatibel. Also wir haben heute eine andere Sicht, weil alles Mögliche dazu lesen. Also ich zum Beispiel. Aber früher war es überhaupt nicht möglich. Es gab in der SED keine Diskussion über Gramsci, über gorsch außer in kleinen Zirkeln. Abschließend, ich habe Philosophie studiert und in der Arbeit, die ich geschrieben habe, Bucharin, Deborin, über dialektischen historischen Materialismus, die kam von Oskar Negt raus, Na, die habe ich mal in der Giftabteilung von der Staatsbibliothek gelesen und dann musste ich es wieder abgeben. Ne? Also das war noch völlig unpersönlich. wie der erste... Von Dietz Verlag 90 so hieß, ne? Kamin Szenoyev und so weiter, Bukharin. Ja. Danke. Ja, also, sehr, also vielen Dank für, für Ihre interessanten Ausführungen. Also dazu fällt mir sehr viel ein zu den verschiedenen Aspekten, die Sie angesprochen haben. Ich will vielleicht nur eins sagen zum Spektrum der Jugendverbände. Also, es, Sie sagten, es sind wahrscheinlich eher kleine Verbände, das ist zum Teil richtig. Aber es ist durchaus auch unterschiedlich. Also, zum Beispiel, der, der, die finnische Kommunistische Partei hatte in den 60er Jahren regelmäßig in dem Bündnis, in dem, in dem sie sozusagen die führende Rolle hatte, über 20 Prozent der Stimmen gehabt. Der Verband war relativ groß. Dasselbe gilt für Zypern. Und dann gibt es natürlich die großen eurokommunistischen Parteien, das muss man sagen, sind nicht präsent. Die halten sich fern, weil sie natürlich den Dogmatismus sehen und keine Lust haben, ihre Leute dem auszusetzen. Die sind zum Teil da bei den kurzen Sommerlehrgängen. Also, da ist zum Beispiel in Schweden die SKU, das ist sozusagen die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, Moskau-Orientierung, mit dabei, aber auch die KU, das ist die Eurokommunistische Fraktion der Linkspartei in Schweden, der Peter Weiß auch angehörte. Also da sind diese beiden konkurrierenden Jugendverbände dabei. Ansonsten große Jugendverbände aus Lateinamerika, Kommunistische Jugend Chiles, relativ groß, ist natürlich dabei. ANC-Jugend ist keine kommunistische Partei, aber also der ANC ist präsent. Ansonsten ist ganz interessant, dass in den 60er Jahren, also ich habe irgendwie eine Zahl gefunden von 1968, glaube ich, der Anteil der kommunistischen Jugendverbände mit 75 Prozent beziffert wird und der nicht kommunistischen mit 25 Prozent. Und nicht kommunistische Jugendverbände, das sind zum Teil Jugendverbände, die jetzt also tatsächlich nicht kommunistisch sind, wie die sozialistische Jugend aus Chile, die auch Leute dahin geschickt hat. Aber vor allen Dingen sind das sozusagen sogenannte demokratische oder nationaldemokratische Verbände aus Afrika. Also wo es revolutionäre Bewegungen gab, die aber nicht kommunistisch waren oder per se Moskau orientiert, sondern einfach, regionale Sozialismusvorstellungen hatten, die sie jetzt irgendwie ausprobieren wollten und für die sie ideologisches Rüstzeug brauchten. Und die DDR hat sie natürlich gern genommen, weil sie ihren Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent erweitern wollte. Die Jugendverbände waren gern da, weil sie dadurch ein internationales Netzwerk gebildet hatten, das sie sonst niemals gehabt hätten. Aber sie waren eben nicht per se kommunistisch, sondern die waren auf der Suche nach irgendwelchen revolutionären Ideen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser, dieser Schulung. Und es das, also das, das ist auch interessant zu sehen, dass die, wie die Lehrer und die Schulleitung darauf reagieren. Also die haben 58 heißt es, jetzt machen wir international, dann kommen diese ganzen Verbände und 61 zum Beispiel oder 62, ich weiß nicht mehr genau, von wann dieser Bericht kommt, da gucken die auf die ersten afrikanischen Verbände, die auftauchen. Im ersten Jahr sind es nur die Sowjetunion und Bulgarien, dann kommen langsam auch andere Länder rein. Und Anfang der 60er Jahre ist Afrika ziemlich stark vertreten, weil ja die große Dekolonial Dekolonisierung in Afrika stattgefunden hat. Also plötzlich ganz viele neue Länder da sind, die auch ihre Leute da an die Jugendhochschule schicken. Und die gucken dann mit großen Augen auf diese äh, Afrikaner und wissen überhaupt nicht, was sie mit denen anfangen sollen. Sie stellen fest, die sind alle religiös gebunden. Und dann sagen sie also, äh, naja, dann beziffern sie die einzelnen Länder und welche, welche religiöse Orientierung die jetzt haben: äh, protestantisch, katholisch, muslimisch. Und der, das ist sozusagen vollkommen neu und aus der Welt. Und wie soll man jetzt mit denen umgehen? Und da gibt es einen Brief an äh, Werner Lamberts, wo sie sagen, wo sie fragen, was sollen wir jetzt mit denen machen? Und wie sollen wir uns zum Panafrikanismus stellen? Was bedeutet das überhaupt und solche Geschichten? Das also ist ganz interessant zu sehen. Also die Vorstellung, dass das alles per se kommunistische Verbände sind, geht, äh, geht in die Irre. Ich glaube, das ändert sich dann später, also im Laufe der 70er Jahre. Äh, aber es ist auch nicht konsistent. Ich weiß nicht mehr genau, jetzt habe ich hier eine Zahl rausgeschrieben. 1987, 88 haben wir 56 Jugendverbände aus 53 Ländern. Also das ist schon enorm viel, eine enorme Spannbreite. Und letzte Bemerkung. Kommunistischer Jugendverband ist auch nicht gleich kommunistischer Jugendverband. Die sind in ihren erstens in ihren kulturellen Hintergründen sehr divers, weil das ist ja global, das kann gar nicht anders sein. Und zweitens auch in ihren politischen Positionen sehr divers. Also bei manchen gibt es noch maoistische Fraktionen, die dann zum Teil dahin gehen. Bei anderen gibt es andere Fraktionen. Also, also was mir ziemlich wichtig ist und was eindeutig ist nach diesem Archivstudium, das ich da betrieben habe, ist, dass die Vorstellung, dass dieser internationale Lehrgang irgendeine Art von Homogenität hatte, die ist wirklich abwegig. Also das war extrem heterogen. Das bedeutete nicht immer, dass es plakative politische Auseinandersetzungen über irgendwelche Fragen gab, aber es bedeutet schon, dass das im Alltag auch immer wieder sichtbar wurde, und zwar sowohl politisch als auch habituell. Ja, da gibt es eine Frage. Guck mal Ja, hallo, vielen Dank für den äh, Vortrag. Äh, vielleicht knüpft meine Frage an das an, was gerade gesagt wurde. Ähm, Ihr Buch, Detlef Siegfried, ähm, ja, behandelt ja die Zeit, äh, in die sozusagen auch ein großes welthistorisches Ereignis äh, reingefallen ist, nämlich die Revolte von 1968. Äh, wir haben ja jetzt schon über so ein paar Texte, die dann eben auch für die 68er äh, wichtig waren, gesprochen, also ähm, Korsch und so weiter und so fort. Aber verbunden mit 68 war ja schon auch sehr stark so ein anti-autoritärer, Habitus und das hat ja sozusagen mehrere, also nicht nur die Textebene sozusagen berührt, sondern eben auch habituelle Fragen, Fragen der Lebensführung. Ist sozusagen jetzt 68 da irgendetwas zu merken von diesem Wind der 68er, weil das war ja sozusagen auch eine globale Bewegung, wenn man so will, die aber halt jenseits des Parteikommunismus sich abgespielt hat und vor allem auch in, in Konfrontation mit dem Parteikommunismus. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine wichtige Frage für diesen Zeitraum. Also ich würde so sagen, 1968 gab es nicht nur Studentenbewegung global, sondern es gab auch Prag. Und dieser Einmarsch von Prag hat die Diskussion auf jeden Fall innerhalb der kommunistischen Jugendverbände sehr stark beeinflusst. Auf unterschiedliche Weisen, also einige haben sich haben dagegen protestiert, andere haben sich dann mit der Sowjetunion solidarisiert. Das spaltet gewissermaßen nochmal zusätzlich einen schon in sich vorher fragmentierten, fragmentierte kommunistische Bewegung, aber es führt auch, es leitet auch eine Dogmatisierung ein, die dann in den 70er Jahren äh, deutlich wird. Ähm, ich würde sagen, also 68 hat natürlich, also wenn, Sie, wenn wir jetzt mal von den Studentenbewegungen ausgehen, also Prag habe ich jetzt mal genannt als innerkommunistisches Phänomen, was, was eine Fragmentierungskonsequenz hat für diese Bewegung, aber wenn wir die Studentenbewegung als Ganze nehmen, auf die Sie ja zuerst angesprochen haben, dann ist das so, dass äh, in vielen Ländern, wo es eine kommunistische Partei gibt, die Abspaltungen der Kommunistischen Partei stärker werden, maoistische Gruppierungen insbesondere, auch Trotzkismus, und vieles Antiautoritäres, was gar nichts mit diesen, äh, diesen marxistisch leninistischen Varianten äh, zu tun hat. Aber es gibt auch die Reaktion, es gibt auch eine, ein Anwachsen der traditionellen kommunistischen Parteien. Also wir haben in den 70er Jahren, da ist sozusagen die Hochzeit aller marxistisch-leninistischer Gruppen und zwar inklusive der traditionellen kommunistischen Parteien. Und das hat was damit zu tun, dass 68 vielen nicht genug war. Der Ausstieg der Hippies, also die Gesellschaft zu kritisieren und dann was Neues zu machen, oder auch der Spontis zu sagen, ja wir machen jetzt Sozialismus im Kleinen hier vor Ort und so. Dagegen gibt es eine Gegenbewegung, die sagt, das reicht nicht, sondern man muss jetzt systematisch an der Idee der Revolution arbeiten. Und nicht nur an der Idee, sondern auch der Praxis. Und eben nicht nur... Die maoistische und die trotzkistische Variante wäre zu sagen, wir halten weiterhin an der Idee der Weltrevolution fest und versuchen das durch Agitation der Arbeiterklasse, die sich eben jetzt doch als Revolutionärer herausgestellt hat, als wir dachten, zu erreichen. Und die traditionskommunistische Variante, in Klammern DDR Moskau, bedeutet, wir orientieren auf Betriebsarbeit, Interessenvertretung in den Schulen, Interessenvertretung in den Universitäten und versuchen so, Stichwort Geduld, über längere Sicht eine revolutionäre Bewegung aufzubauen, die dann zum Umsturz führt. Aber auch das, diese ganze Radikalisierungswelle, marxistisch-leninistische Welle der 70er Jahre, ist eine, auf der einen Seite eine Konsequenz aus 68, weil sie acht und die, die Ziele von 68 ernst nimmt, im eigenen Verständnis, und versucht sie durch revolutionäre Aktionen wie auch immer umzusetzen. Aber es ist auch eine Gegenreaktion gegen 68 in Gestalt der Hippie-Flowerpower-Aktionen, Underground-Counterculture, die man eben doch für zu unernst und vor allen Dingen für kommerzialisierbar hält. Also so würde ich das vielleicht beschreiben. Insofern, man, also es, ich, es gibt durchaus sehr viele 68er an dieser Jugendhochschule. Also es wäre jetzt falsch zu denken, dass die da überhaupt keine Rolle spielten, sondern wie gesagt, also die haben eben auch von 68 profitiert. Ja. Jetzt. Ja, äh, Günther Gerloff, äh, 77 bis 90, an der Jugendhochschule gelehrt, Ökonomie, im DDR-Lehrgang, ganz bei den FJ, als auch dann vor allen Dingen 85 bis 89 im internationalen Lehrgang. Zwischendurch, äh, nur einen kurzen Hinweis für dich, du hast Glück gehabt, dass du an die Jugendhochschule gelandet bist, und nicht an die Kommissionslawschule. Ich habe das irgendwo bei dir so gelesen. Es war ja wo erst vorgesehen gewesen, ne? 83, 84. Und es fand dann nicht statt. 83, 84 hätten wir uns an der Kommissionslawschule kennengelernt. Weil Ich gehörte zu den ersten Aspiranten an der Kommissionslawschule. Ich habe also komplett den ganzen Weg durch Brezhnevs, Tschernenko, Andropow, Gorbatschow komplett mitgemacht. Das hat mir übrigens dann in meiner wissenschaftlichen Arbeit unwahrscheinlich. Es hat auch zum Resultat gehabt, dass ich mal die ganze Dissertation von 85 bis 86 mal komplett überarbeiten durfte. Hm. Nicht nur konnte, durfte. Hm. Weil da konnte ich wirklich Perestroika einfließen lassen. Und, und. auch nochmal auf die andere Sache, vielleicht auch mal als Akzent dran gesetzt. <lacht> ähm, wir gehören, mal mit ein paar anderen zu den ersten auch Lehrern, die aus der KMU, aus also der Karl-Marx-Universität Leipzig kamen. Der übliche Weg vorher in den 60ern hatte ich immer das Gefühl gehabt, das sind alles Verbandsfunktionäre, äh, die dann über Parteischulung, über Gewerkschaftsschule äh, äh, vorbereitet wurden. Also ich sag mal so, äh, der Russe würde ja sagen, Apparatschecks gewesen. Ne? Wo mehr dann auch eher die Losung stand und und und und und. und tja, und wie bin ich zur Jugendhochschule gekommen? Äh, mir hat man damals gesagt, du pass mal auf, du hast dich ständig mit den FDJ-Funktionieren hier rumgefetzt. Sieh doch mal zu, dass du anstatt die FDJ-Funktionieren vielleicht auch ausbildest. Ich kannte bis dahin nicht die Hochschule. Ich wollte noch sagen, man sollte sich mal anschauen, wann hat dieser in Anführungsstrichen Kaderwechsel an der Jugendhochschule stattgefunden? Ich vermute mal stark 73-74. Das ist also nicht mehr so sehr aus dem Apparat heraus die Lehrkräfte kamen, sondern dann auch über die Universitäten kam, hat möglicherweise wieder was zu tun mit den 68er und seinen Spätfolgen. Das heißt also, es war die Zeit langsam vorbei gewesen und Gott sei Dank, sonst wäre ich als Lehrer dort kaputt gegangen, war es die Zeit auch vorbei gewesen, nur mit Losungen so zu, um sich zu schmeißen. Zweite Reaktion, die Frage, was hat der internationale Lehrgang mit den FDJ-Ländern gemacht? Das war das erste, was ich dann spürte, war, ja, auf der einen Seite die Bewunderung der FDJler gegenüber den Internationalen, die sagt, die können doch Revolution machen. Toll, Vorbild, richtig klasse, wird man auch gerne machen wollen, aber Mist, wir haben jetzt die Mühen der Ebenen vor uns, die müssen wir jetzt Meister machen und tun und dafür müssen wir uns gut aufstellen, machen und hin und her. Ne? Das war vielleicht jetzt so diese Wechselwirkung, aber ich sag mal so, ich sage aber im Nachgang, ein Jahr Jugendhochschule war für FDH immer das Thema gewesen, ein Jahr Weltfestspiele. Ja, Einmal die Welt im Kleinen um sich drum Wirklich, die Welt im Kleinen um sich drum Ich rede jetzt nicht über meine Tochter über Kinder, die da groß geworden sind. Das war eine Blase für sich gewesen. War auch so, eine reine Blase. Dann, aber es war das Gefühl gewesen, so kann die Welt sein, so kann man respektvoll miteinander auch umgehen. Dass die Folge dann war, dass man sagte, nee, wir wollen das mal ein bisschen abgrenzen, war bedauerlich. Aber ich muss jetzt vergleichen zur Schule. da gab es zwar keinen Zaun, aber da gab es die Dijuner, ja. das heißt getrennte Internate sowieso, getrennt grundsätzlich. Und ich durfte nur ins andere Internat hinein, wenn ich entweder selber Ausländer war, und zu meinen Leuten wollte, aber die wollten, durften nie in die Internate der Ausländer, nie. Außer es gab einen offiziellen Anlass, wo man sagt, Gesprächsrunden, durchorganisiert, gemacht und getan, diesbezüglich. Ne? Also es ist schon eine spannende Zeit, die man da erlebt hatte und es macht die Sache dann auch noch besonders spannend. Ich hätte immer von Anfang an gerne im Internationalen Lager gearbeitet, weil es ist einfach mein Feld. Pulle war... Da habe ich meine, meine Diplomarbeit geschrieben, darüber habe ich dann auch meine Dissertation geschrieben, äh, nach hinten heraus. Was ich machen durfte, war dann ab 86 durfte ich es dann unterrichten, weil, und das hat möglicherweise auch wieder einen äh, entsprechenden Hintergrund, wo man sagte, wir brauchen jetzt jemanden, dem wir den internationalen Lehrgang, gerade den DKU habe ich äh, unter anderem mit unterrichtet, ne, der da authentisch ist, der kommt da aus der SU, der kommt mit Perestroika zurück und... Das war der Vorteil gewesen. Man konnte sich auch weitestgehend auch so an der Jugendhochschule artikulieren. Also ich weiß noch, der Sputnik-Streit, den wir unter den Lehrkräften hatten und und und und, das war richtig herrlich gewesen, verglichen jetzt mal mit anderen Institutionen, wo sowas kaum möglich war, Diesbezüglich so. Also. Danke für den, für den Einblick, Günther. Also mein Eindruck ist auch, ich war ja selbst auch im internationalen Lehrgang, dass wir mehr Möglichkeiten auch hatten, vor allen Dingen in den Seminaren. Bei den Vorlesungen war es etwas anders, das war tatsächlich halb, halbwegs genormt, aber in den Seminaren hatten wir andere Möglichkeiten, noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da passierte es dann schon auch mal, dass einem Bücher, Dokumentenbände oder sowas mitgebracht wurden und jetzt wollen wir darüber mal reden und die... Chance hatten wir dazu, das war gut. Also das beschreibst du aber auch ein Stück weit in deinem Buch, dass es diese Art von Offenheit durchaus auch gegeben hat. Ich wollte vielleicht noch mal ergänzen äh, zu dem, was Sie, äh, was Sie eben ausgeführt hatten, äh, wenn Sie sagen: Also äh, wann gibt es eigentlich diesen äh, Paradigmenwechsel innerhalb der Lehrerschaft? Das finde ich ist ein super interessanter Punkt. Es hat mich eigentlich überrascht bei der Forschung zu sehen, dass die meisten Leute, die da unterrichtet haben, eigentlich gar keine Wissenschaftler waren, sondern selbst an der Jugendhochschule zum Teil ausgebildet, zum Teil an der Parteihochschule waren, aber im Grunde gar keine akademische Ausbildung hatten. Also nicht alle, aber ich finde den Punkt sehr interessant zu gucken, wann gibt es da eigentlich einen Wechsel. Äh, dazu muss man sagen, dass also das, was ich hier über Lehrer schreiben kann, ja extrem begrenzt ist. Also, ich konnte ja keine extra Forschung nochmal zu den Lehrern machen, genauso wenig wie zu den Dolmetschern, die ich auch für eine super interessante Gruppe halte, weil die ja nicht nur Sprachmittler sind, sondern auch Kulturmittler und politische Mittler und das gibt oft große Probleme. Aber da müsste eben auch nächstes Forschungsthema. Über die, über, die, über die Lehrer und diesen, diesen Wechsel nochmal was gemacht werden. Und dann vielleicht nochmal eine Bemerkung zu der Komsomol-Hochschule. Das wäre auch interessant, dass man nochmal beide miteinander vergleichen müsste, weil beide haben ja eigentlich dieses internationale Setting gehabt, aber ich glaube auf unterschiedliche Weise. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, die auf der Komsomol-Hochschule war, wir hatten ja alle die Anzuchtträger bei uns. Das war eine interessante Bemerkung. Anzuchtträger das sind die Funktionäre aus Bulgarien, Rumänien und so weiter, aus den ganzen Ostblockländern, die natürlich nicht in die DDR wollten. Die waren ja sozusagen auf Augenhöhe mit der DDR, sondern nach Moskau wollten, zu dem großen Bruder. Also ich vermute mal, dass da die Absprachen mit den internationalen Jugendverbänden sehr viel intensiver waren als mit der Jugendhochschule. Also wir an der Jugendhochschule, ich kann mich nicht erinnern, dass wir viele andere aus den anderen Ostblockstaaten hatten. Tschechen waren glaube ich da sicherlich auch andere, aber es kann durchaus sein, dass da sozusagen die Größenverhältnisse noch mal andere waren als an der Jugendhochschule und auch dadurch das Klima noch mal ein anderes ist. Also wahnsinnig viele Anzugträger hatten nicht hatten wir nicht Mongolen erinnere mich, die hatten auch immer einen Anzug. Ja, aber jetzt habe ich Sie. Gesehen. Also ich bin die Gabi Andiel, ich bin eine FDJlerin und habe 1976 an der Jugendhochschule ein Jahr studiert. Wie man vielleicht am Dialekt hört, ich komme aus Sachsen und bin eine Karmarkstädterin, wie ja oft in diesem Buch erwähnt worden ist. Ich möchte mich bedanken für das Buch. Meine Freunde aus Dänemark sagen immer, warum schreibst du nicht mal ein Buch über den Bogensee? Und zwar aus diesem Grund, weil wir seit 45 Jahren immer noch befreundet sind. Also es sind äh, die Freunde aus der DKU in KOMES, es, sind, es leben nicht mehr alle, aber die, die noch leben, treffen sich jedes Jahr. Sie sind einmal in Berlin, wenn Berlinale Zeit ist, kommen viele nach Berlin. Oder ich fahre hoch nach Aarhus oder Roskilde oder Kopenhagen, wie auch immer. Die Interessant ist auch, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Es kam ein Anruf aus Aarhus, Gabi, weißt du, dass ein deutscher, der in Kopenhagen lehrt, ein Buch über den Bogensee geschrieben hat, wusste ich nicht. Ich habe mir das Buch besorgt sofort und muss wirklich sagen, es hätte ein Stück weit meine Geschichte sein können. Und was uns auch so bewegt hat, ist unser Lehrgang 76-77. Ich bin dann in Berlin geblieben, habe mich noch um den Lehrgang 77-78 gekümmert der Kollegen von also der Genossen von der DKU und wir sind seit 45 Jahren befreundet immer noch und für uns alle also wir konnten jetzt keine große aufgrund der Zeit und weil das Buch auch nicht in Dänisch erschienen ist die Frage soll ich stellen gibt es dieses Buch oder ein Manuskript auch noch auf Dänisch weil äh, manche Sprachbarrieren gut nach 45 Jahren kann man nicht mehr so gut Deutsch also diese Frage soll ich stellen und dann äh, war es halt auch so bewegend, das zu lesen. Für mich auch. Und äh, dass äh, vieles sehr zutrifft, dass dieses Jahr an der Jugendhochschule wirklich absolut prägend war. Nicht nur für mich, sondern auch für die Dänen, mit denen ich darüber oft genug diskutiert habe. Und ich, wir haben vor fünf Jahren ein Treffen, also ich habe versucht, ein Treffen zu organisieren mit der damaligen Delegation aus Karmarkstadt und den... Freunden aus der DKU und muss sagen, dass von den 30 DDR-Studenten DDR -Studenten, wirklich nur zwei sich überhaupt gemeldet haben und mit zu dem Treffen nach Aarhus ist keiner gefahren. Ja, also war, saß nur ich als ehemalige FDJlerin mit meinen Dänen dort und haben über die Zeit am Bogensee diskutiert und wie prägend es auch für sie war. Es, sind, also, es war eine total verrückte Zeit was man sich vielleicht nicht so vorstellen kann, aber wenn man so vom Dorf kommt und kommt dann an Bogensee und plötzlich bist du mittendrin in doch einer Art Weltrevolution. Du lernst junge Leute kennen von Angola, von Chile und was weiß ich nicht alles. Es ist schon sehr prägend gewesen bis heute, muss ich sagen. Ja. Also ich habe auch studiert, ich habe Soziologie studiert, Kommunalsoziologie und solche Dinge. Aber die Freundschaft zu den Dänen, die ist wirklich bis heute geblieben. Und das, denke ich, ist auch einmalig. <lacht> Danke für das Buch. Ja, wie ist es? Wann erscheint es in Dänisch? Gute Frage. Also vielen Dank für Ihren tollen Beitrag. Ich finde es schade, dass wir uns nicht vorher kennengelernt haben. Sie, hätt, Sie wären meine ideale Interviewpartner Ich hätte auch noch ein bisschen was über die Hintergründe und die Abende erzählen können. Ne? Nein, aber ich meine durch die, diese Beziehung zu den Dänen, das wäre schon spannend gewesen für das Buch. Aber naja, also was ist leider nicht so gewesen. Aber Ihre Frage war, ja, gibt es ein dänisches Manuskript? Nee, gibt es nicht. Ich habe das auf Deutsch geschrieben, weil das meine Muttersprache ist und weil ich mich da am besten artikulieren kann. Vielleicht kommt ja noch mal ein dänischer Verlag auf die Idee, das zu publizieren. Aber bis jetzt noch so weit sind wir noch nicht. Aber viele Grüße an Ihre dänischen Freunde. Ach. Das kannst du, kannst du also dann per Kamera jetzt machen. Du kannst jetzt einfach Hallo. mal ganz kurz auf Dänisch liebe Grüße nach Dänemark schicken. Nein, nein, das tue ich nicht. Die verstehe mich auch so. Nein. Dann sollte die Kamera vielleicht mal ah, kurz ja. schwenken und du sagst einen kurzen Gruß ja, auf okay. Dänisch. Das würden wir gern hören. Yes. Wir okay. sind hier ganz spontan. Doch. Guten Tag in Denmark. Gott erzähle. Ja, ich sehe, wenn ich Hi, hi. Okay, wir haben das jetzt alle verstanden. No? Okay. Ja, vielleicht kommt das jetzt im Chat, kommt jetzt die Antwort, Uwe. Also darauf warten, warten wir jetzt ganz genau. Ja, ich glaube, solche ähm, Erlebnisberichte einzelner sind auch ganz spannend. Du hast, du hast, dein Buch ist ja anders geschrieben. Es geht vor allen Dingen um die Quellen, um die Aktenlage, es geht vor allen Dingen um Strukturen, es geht um Entwicklungen in dieser Zeit, Entwicklung auch der einzelnen Organisationen und so weiter. Aber es lebt auch davon und ich habe das genauso empfunden, wie du es jetzt auch gesagt hast, tatsächlich, dass es auch ganz viel persönliche Geschichte dabei ist, persönliches Erleben. allen gemacht, die wir dort gearbeitet haben zum Beispiel oder die wir eben dieses Jahr dort gewesen sind. Und für mich war zum Beispiel mal ganz furchtbar, wenn das ja vorbei war. Ne? Also wir durften ja, wir haben sie meistens, also zumindest die Jodler haben wir dann nach, an die Friedrichstraße gebracht und haben sie dort verabschiedet und das war es dann auch. Und ich war richtig froh, nach der Wende dann den einen oder anderen wiederzutreffen. Nicht alle sind dabei geblieben und deswegen wäre meine Frage, vielleicht weißt du was aus den Dänen geworden den Dänen geworden ist, die an der Jungtuchschule waren. Einzelne hast du im Buch genannt? Das habe ich nicht systematisch erhoben. Das ist auch schwierig. Also man könnte das tun. Die Namen sind ja alle verzeichnet, wie ich gesagt hatte. Aber das ist wirklich ein enormer Forschungsaufwand herauszufinden, wo sind diese Leute jetzt geblieben. Viele findet man nicht wieder, auch nicht auf Google oder so, schon gar nicht in Dänemark, wo es viele Peer endersons und Klaus Hansens gibt. Also, Aber das wäre wirklich interessant, natürlich so eine Kollektivbiografie zu schreiben. Ich, ich, ich bezweifle, dass das so einfach möglich ist. Also, Es wäre ein enormer Aufwand, aber es wäre super spannend. Kirsi hat ja sowas Ähnliches gemacht. Also nicht als eine Kollektivbiografie, aber doch Leute aus ihrem Lehrgang gesucht und gefunden und mit denen dann gesprochen. Also das wäre eher so Stichpunktartig. Könnte man, könnte man natürlich auch machen. Mit den Kontakten ja, das, das Problem war natürlich, dass für alle Internationalen, also dass die Internationalen im Grunde ihre Kontakte aufrechterhalten konnten. Die DDRler konnten das nicht, die FDJler konnten das nicht, weil sie nicht ausreisen konnten. Eine der Dänen, mit denen ich gesprochen habe, die äh, war befreundet mit einem Griechen während ihres äh, Schuljahres da und die hat den danach wieder. Also es war so, es gab ja immer nicht alle die da waren, haben ihren richtigen Namen benutzt, sondern vor allen Dingen diejenigen, die unter Diktaturverhältnissen gelebt haben, haben halt Decknamen benutzt und bei den Griechen war das auch so, obwohl die Diktatur schon vorbei war, aber man fühlte sich irgendwie gefährdet und also die Leute sind dann aufgetreten mit ihrem falschen Namen, aber in diesem Falle, die Freundin war denen, er war Grieche, er hat dann am Ende gesagt, wie er richtig heißt und wo er wohnt und die Adresse und so weiter und die haben dann sich diesen Kontakt noch weiter aufrechterhalten. Sie hat Grieche studiert in Thessaloniki, hat da ein paar Jahre gewohnt und so weiter. Also das war alles möglich, aber eben nur unter diesen Bedingungen, also für diejenigen, die nicht in der DDR gelebt haben. Also das war natürlich das Problem. Und deswegen kann man das zwar rekonstruieren, aber man kann es halt nicht für die FDJler rekonstruieren. Und was das mit uns? Naja, okay. Heinz, aber Heinz könnte die Frage vielleicht auch beantworten. Heinz Hillebrand, Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ebenfalls ehemaliger Student. Ja, Ich war 1980, 1981 als SJ der stellvertretende Sprecher des Solidaritäts- und Kulturkomitees. Aber mich würde in der, in der weiteren Aufarbeitung, ich fände es gut, wenn noch mehr geschichtswissenschaftliche Bücher geschrieben würden, auch mal interessieren, inwieweit die Lehrpläne und das, was wir da gelernt haben, wie sich das weiter umgesetzt hat. Weil, also es sind ja nur persönliche Betrachtungen. Ich glaube, dass es zwischen SWJ und DKU in der Entwicklung der Leute, die der Jugendhochschule war, einige Gemeinsamkeiten gibt. Also ich meine jetzt nicht... Dass es da immer im, äh, beim Lennox Folk Festival in, in Kümhauen, im Philipp Parken dann äh, diese ganzen Jahrgangstreffen gab. Die gab es da immer. Also die Internationalen haben sich getroffen. Aber es gibt andere Parallelen. Und zwar 1989 ist eine Parallele. Ich habe interessanterweise gelesen, dass du geschrieben hast, dass die DKU-Funktionäre DKU eigentlich gar nicht weitergemacht haben mit Politik 1989, sondern nicht, nicht zu Enerzisten gegangen sind, sondern ihre eigenen Wege gegangen sind. Und die DKP hat sich ja auch aufgelöst, soviel ich weiß, 1990 und ähnlich war das bei der DKP auch. Also sind die 30, 40.000 Leute ausgetreten und haben erstmal diese unterschiedlichen Mechanismen, wie man mit 89 umgeht, die sind ja die unterschiedlich. Die 150%igen wurden zu Hass an, es gab die Scham, die Leute, die versucht haben, das auf, aufzuarbeiten und ganz, oder die Leute, die ihre Karriere machen wollten, die sie verpasst haben, weil man wollte ja Revolution machen. Ja? Und da gab es äh, in, in die PDS in, in Deutschland der DKP fast nur Hauptamtliche gegangen und ganz, ganz wenige von denen, die Oster DKP ausgetreten sind. Ich, ich war im kölnischen Part auf dem ersten Parteitag und da habe ich dann alle Resttruppen der maoistischen Verbände da gesehen, die an das Geld der PDS wollen, wussten, da wusste ich schon, das klappt nicht. Das wird nichts mit der PDS West und so war das dann auch. Und was aber dann passiert ist mit der WSG-Gründung im Westen, da sind hunderte ehemalige DKPler und auch ehemalige Jugendhochschulleute ähm, dann wieder in die Politik gekommen, weil sie den Kapitalismus so nicht mehr ertragen konnten. 1989 war vorbei. Äh, wir haben verloren sagen, und wir haben auch unser aus Grund eigener Fehler verloren. Aber was der Neoliberalismus da gemacht hat, das war ja nicht mehr zu ertragen. Jugoslawienkrieg und das kam zu einer, zu einer weiteren Aktivierung. Interessanterweise, hat mir derjenige, der bei ähm, der Enerzisten, ich war für politische Bildung bei der Linken in der Bundesgeschäftsstelle zuständig und ich kenne denjenigen, äh, der das bei Enerzisten gemacht hat und der hat mir erzählt, dass in dieser Zeit viele ehemalige DKP-Mitglieder DK, DKP in Enerzisten gegangen sind, aber erst zu dieser Zeit, die waren 60, haben ihre Karriere hinter sich gehabt und haben gesagt, so kann das mit dem Kapitalismus nicht weitergehen, und haben sich wieder aktiviert, das heißt, es gibt Langzeitfolgen, äh, die das ist natürlich nur ein Phänomen, das ist nicht wissenschaftlich untersucht, aber das äh, das ist ganz interessant und interessant finde ich auch dieser dieser totale Zusammenbruch nach 89, also nicht, dass man gesagt hat, wir machen jetzt weiter, sondern erstmal so das in sich gehen, äh, das sagt glaube ich auch was über die das ein bisschen religiöse auch der Bewegung aus. Also da ist äh, das, ich meine das überhaupt nicht abwehrend. Ich habe auch wie er Geschichte studiert, um zu sehen, ich bin kein Professor geworden, ich sehe das im Vorstand der luxemburg stiftung aber äh, ich habe äh, auch zu Religion und Arbeitsbewegung geforscht und es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten dabei, also auch das, der Dogmatismus und das Orientieren einer, einer zentralen äh, Figuren. Und, äh, aber das, das, das sind einfach nur Gedankensplitter. So etwas könnte man auch nochmal erforschen. Ich glaube, gut wäre das, wenn in 100, 200 Jahren äh, Historiker und Historikerinnen dann sagen, das war damals diese Arbeiterbewegung, was hier, dann kam die Plattformökonomie, ökonomie wie die Linke sich weiterentwickelt, das weiß man nicht. Aber wenn das ein bisschen stärker erforscht wird, Ich glaube, dass das ganz, ganz spannende Geschichten sind, die deshalb auch so spannend sind, weil es sowas auch international, nicht nur für die DDR-Bürger, auch international hat es das ja sonst kaum gegeben. Wo sind die denn sonst zusammengekommen? Ja? Und also ich würde Folgearbeiten, egal wer sie schreibt, fände ich ganz gut. Also wir sammeln hier heute die Themen für künftige Forschungsvorhaben, merke ich schon. Also auf alle Fälle ist Interesse da. Ich glaube, ich habe jetzt gerade noch eine Frage gesehen, hier vorne genau. Ja, genau. Ähm Okay. Ähm, ja, danke für den äh, sehr interessanten Vortrag. Ich war äh, verständlicherweise nicht auf der äh, FCJ Jugendhochschule, aber ich hätte eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen biografisch ist, aber auch einfach aus Ihrer Forschung. Und zwar, äh, mir leuchtet direkt ein, warum die Anzugsträger dahin wollten. Mir leuchtet direkt ein, warum Funktionäre aus verschiedenen Befreiungsbewegungen der 60er und 70er Jahre hin wollten. Ich glaube auch, also ich bin. Ich kenne es zumindest aus, äh, aus, äh, aus der Forschung, aber auch aus persönlichen Geschichten, dass ja für viele Menschen aus dem globalen Süden ein Aufenthalt in der DDR ja auch ein Aufstieg war. Also nicht nur politisch, aber auch materiell. Mich würde aber tatsächlich interessieren, und vielleicht aus Ihrer eigenen Geschichte, aber so allgemein, gut, Mitte der 60er ist vielleicht eine andere Geschichte, aber Mitte der 80er, was denken junge westeuropäische Kommunisten, wenn sie in in die DDR gehen für so eine Schulung. Ich meine auch, wenn die DDR noch existierte, es war ja so langsam, es hat sich langsam abgezeichnet, in, in welche Richtung das geht mit der Weltgeschichte und ob Sie da ähm, genau, interessante Befunde zum Beispiel haben. Was haben da die Leute damals gedacht, zu Sohnes späten Stunde noch so offensichtlich Partei für die andere Seite zu ergreifen? Ja. Also erstmal muss man ja sehen, dass damals noch nicht absehbar war, dass es in, Zeit, in kurzer Zeit vorbei sein würde. Sondern man, man beurteilt ja die politische Situation, das, was man tut, aus der aktuellen Lage heraus und aus dem, vor, vor dem Hintergrund des, Hintergrund des theoretischen Paradigmas, das man im Kopf hat. Und äh, ich würde sagen, also erstmal grundsätzlich äh, Mitglieder des kommunistischen Jugendverbandes, empfinden eine Solidarität mit der DDR als einem sozialistischen Land, also auf jeden Fall diejenigen, die an Moskau orientiert sind. Das ist, also selbst bei partieller Kritik an der einen oder anderen Geschichte, die man natürlich immer hatte, also man hat auch alles Mögliche gesehen und hatte, war damit vielleicht nicht einverstanden, aber es gab sozusagen eine grundlegende Parteinahme für den Sozialismus. Das ist, glaube ich, eine wichtige Ausgangsposition. Und zweitens, kann man auch aus der aktuellen Situation heraus sehen, dass diese Vorstellung, dass die Welt nicht so bleiben könnte, kann, wie sie ist und dass sie grundlegend verändert werden muss, nach wie vor viel Nahrung aus der Entwicklung revolutionärer Bewegungen auf der Welt gezogen hat. Also nicht zuletzt Nicaragua-Revolution 1979, Uh, ANC, die ganze, der ganze Anti-Apartheid-Kampf in Südafrika, der in den 80er Jahren stärker geworden ist und so. Also es gibt an allen Ecken und Enden nach wie vor die ganzen portugiesischen Kolonien, die sich befreien ab 1974 und dann eigene revolutionäre Staaten bilden. Also es gibt nach wie vor sozusagen Ausläufer von heute aus gesehen, dieser revolutionären Welle der 70er Jahre, die noch relativ stark ist. Um, und auf der anderen Seite könnte man sagen, also ideologisch betrachtet oder theoretisch betrachtet Ende der Ideologien, was bedeutet, also nicht nur die großen Religionen sind im Rückgang, sondern auch der Marxismus als so eine Großinterpretation der Welt. Das war eine Annahme, die schon in den 70er Jahren relativ oder Ende der 70er Jahre auf jeden Fall relativ stark geworden ist. Da hätte man sagen können, okay, das ist anscheinend so und wir werden jetzt alle postmodern. Aber das wollten wir eben nicht. Also, man wollte auch nicht zeitgeistig sein. Also, und das hat, glaube ich, auch, also die DDR konnte auch interessant sein aus einem anti, als Antidot gegen, den Zeit, gegen einen antiideologischen Zeitgeist. Ich erinnere mich sehr schön, sehr, sehr gut daran, dass ich ähm, nicht ohne weiteres die Dinge aufgeben wollte. Also, nur weil jetzt anders gedacht wird insgesamt, sondern. Nicht so leicht jedenfalls, sondern erstmal noch festzuhalten an den Überzeugungen, die ich mit 16, als ich SDJ-Mitglied wurde, so langsam akkumuliert habe. Und dann, ja, dann ist man da und dann ist das natürlich diese Atmosphäre, die hier jetzt schon mehrfach beschrieben ist, die zieht einen da noch weiter rein. Also in Wirklichkeit ist es ja so, das wäre meine These, dass die kommunistischen Bewegungen seit Ende der 70er Jahre auf dem Rückgang sind, auch in den westlichen Ländern, dass man aber als jemand, der an diesen Jahreskursen teilgenommen hat, seine Identität ganz stark aus dem internationalen Faktor zieht. Also dass die so, die so darüber auch hinwegtrösten konnten über die ganzen Unzulänglichkeiten des realen Sozialismus auf der einen Seite, aber auch der Entwicklung der Parteien zu Hause, wo die Wahlergebnisse immer schlechter wurden. Also ja also kann ich nur so vorläufig erstmal beantworten, diese Frage. Wieder ein Forschungsgegenstand. Ja und weil wir jetzt bei Forschung sind, ich hatte ja versprochen, dass wir uns zumindest sozusagen im letzten Teil auch ein Stück weit mit der Zukunft des Areals beschäftigen. Ich weiß nicht, wer in den letzten Jahren da mal gewesen ist, es gesehen hat oder verfolgt hat, wie sich das entwickelt hat oder eben nicht entwickelt oder rückentwickelt hat, was mit den Kunstgegenständen geworden ist und so weiter und so zwischen. Es gab mehrere Vereine, die sich gekümmert haben, die sich zusammengeschlossen haben unter Beteiligung zum Beispiel der regionalen Vertreter also, ich glaube, IHK war an einem in einer so Organisation auch beteiligt, glaube ich. Die Bürgermeister der Umgebung, also die versucht haben, irgendwas draus zu machen. Warum das so schwierig ist, kannst du, glaube ich, auch noch erklären. Aber interessanterweise gab es jetzt ein solches Projekt, ein solches Forschungsprojekt, Bogensee weniger die Frage, was passiert oder was könnte damit passieren, sondern wie ist es überhaupt zu diesem Projekt gekommen am Leibniz, ähm, am Leibniz Zentrum ähm, Wie ist das? Schwieriger Name, ich weiß. Schwieriger Name, ja, ich wollte das <lacht> Institut jetzt vielleicht noch mit dazu nehmen. Lassen wir es mal bei Leibniz Zentrum. Ja. Wie ist es zu diesem Forschungsprojekt gekommen? Was war das Ziel? Was sind eure Ergebnisse? Und vor allen Dingen, ihr habt eine Webseite, also zumindest bis zur Webseite ist es schon mhm. gekommen. Ja, na, zunächst mal haben unsere äh, beiden Gespräche hier sehr viel mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick äh, vermuten mag. Also ich werde jetzt hier keine Hochglanzfolien auspacken äh, über das top sanierte Areal am Bogensee, über ein Museum oder internationales Begegnungszentrum. Nein, äh, was wir mit dem Projekt, also Forschungsprojekt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir wollten uns mit dem Ort auseinandersetzen und dabei äh, die Frage stellen, was kann man mit so einem schwierigen Ort machen, äh, es ist ja schon gesagt worden, wenn Sie mal dort waren, wir hatten mal die Gelegenheit reinzugehen. Also da äh, strömen in die Schimmelsporen in die Nase, das Parkett wälzt sich, die Decke fällt runter. Äh, es gibt viel Vandalismus auf dem Gelände. Also es äh, sieht ziemlich schlecht aus, obwohl die Berliner Immobilienmanagement geben wir ja gar nicht so viel Geld jedes Jahr da reinsteckt. Inzwischen gibt es auch, glaube ich, ein paar neue Sicherungsmaßnahmen. Aber was wir eigentlich wollen, ist, dass über den Ort geredet wird. Und das ist hier heute Abend sehr ausführlich passiert. Insofern habe ich ganz entspannt hier gesetzt. Und gesagt, der Detlef Siegfried arbeitet für mich. Und es war eine schöne Koinzidenz, durch Corona ein bisschen verschuldet. Wir haben ursprünglich gedacht, wir machen eine physische Ausstellung in Wandlitz, sind aber inzwischen sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben. Sondern wir haben gedacht, wir machen ein Angebot für Leute, die da mal hingehen. Wir wollen, dass mehr interessierte Leute da hinkommen und sich mit dem Areal auseinandersetzen und dass darüber diskutiert wird und zeitgleich ist günstigerweise das Buch erschienen. Und insofern geht eine Debatte los, die vielleicht leichtes auch schafft. Äh Bogensee auch wieder mal in ganz neue Kontexte zu bringen. Bisher wird da immer drüber diskutiert, ja, das Goebbels Liebesnest und was soll man damit machen und die Nazis, die das immer kaufen wollen äh, und äh, andere Dinge. Und Bogensee, naja, äh, äh, unser erstes Gespräch mit, ich sage jetzt nicht mit wem, aber mit Verantwortlichen in der Region, war ziemlich erschütternd. man dann sagte, ach na, diese olle Kaderschmäh, das kann man eigentlich nur noch abreißen. Ne? Also in Wandlitz wird viel gebaut und da wäre halt vielleicht Platz irgendwie für schicke Townhouses. Äh, ja, ja, äh, es kommt noch so eine ganz andere Quelle, ich habe keine persönliche Beziehung zu Bogensee, ich war da nicht. Ich habe vielleicht ähnliche Erfahrungen aus meiner DDR-Sozialisation, also das war nicht so der erste Impuls. Es ist ein spannender Ort, weil er nicht eindeutig ist, weil er ambivalent ist, weil er sich auch ein bisschen sperrt, dass man da irgendwie... Tafeln hinstellt, Denkmäler macht oder was immer. Und er war lange Zeit eben natürlich auch mit der kritischen Auseinandersetzung mit der DDR so ziemlich im Schatten oder negativ besetzt. Insofern geht es eigentlich darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, Debatten anzustoßen und Informationen hinzubekommen. Meine These ist eigentlich, die beste Unterstützung zum Erhalt des Areals ist, dort seine Geschichte wieder sichtbar zu machen, äh, Sensibilität zu erzeugen. Äh, das ist auch architektonisch ein spannendes Ensemble. Ich habe es äh, mal so gesagt, die Karl-Marx-Allee im Brandenburger Wald ist ja so ein bisschen so. Ne? Also man geht da rein und wow und die Parkanlage kann man auch noch so ein bisschen erkennen. Und es kommt so ein bisschen auch als Erfahrung, die haben jetzt gar nicht so sehr mit der Geschichte der DDR zu tun, dass sich in unserem Umgang mit Geschichte in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat. Es kommen Leute mit ganz anderen Motiven, die so ein Areal entdecken wollen, die das so einen geheimnisvollen Ort spannend finden, die da reingucken wollen, die da Geocaching machen und andere suchen das dann und dass man mit solchen modernen Formen äh, so einen Ort äh, auch wieder ein bisschen ins Bewusstsein rückt. Es kommt auch viel, äh, zumindest wenn ich so an meine persönliche Motivation denke, so aus Berliner Erfahrung, aus der Popkultur, aus der Techno-Szene. Ich kann mich immer noch gut erinnern, ich habe mit Dimitri De Hegelmann mal gesprochen, als ich eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum gemacht habe, so wie die Einheitszeit und er sagte mir immer, das Geheimnis ist Zwischennutzung, Zwischennutzung. Ne? Also so einen Ort aufgreifen und was machen äh, vor Ort äh, und äh, nicht gleich immer sozusagen die großen Brötchen backen, was meines Erachtens das Problem aller bisherigen Versuche war, das Areal zu bespielen. Das ist einfach gigantisch, da können Sie sich auch leicht verheben. Äh, allein das Ganze zu sanieren oder halbwegs funktionsfähig wieder zu machen, kostet eine Menge Geld und das muss man erstmal haben. Und natürlich ist das immer schön zu hören, dass man da Ateliers reinpacken will und dass da Theater stattfindet und alles. Aber äh, ich glaube, da braucht man sehr langen Atem und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich will, dass das irgendwann mal perfekt saniert da steht, äh, aber dass man überlegt, wie kann man es in der Form erhalten und sichtbar machen, äh, die äh, es ermöglicht, sich äh, über diesen Ort zu verständigen. Und das ist so eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dass das sich manchmal auch äh, lohnt und spannender ist, als Bücher zu schreiben. Also Wir haben das mit der Waldsiedlung Wandlitz gemacht, die jetzt unter Denkmalschutz steht, äh, wo man viele Debatten, die auch mit Gegenwart zu tun haben, führen kann. Äh, majakowski ringen Pankow und Ähnlichem. Also mich reizen solche Orte und deshalb haben wir überlegt, was können wir da machen und äh, was wir als erstes machen, wir bringen Informationen hin. Dazu gibt es diese Website, äh, äh, bogenseegeschichte.de äh, und äh, die ist wie ein Rundgang, die heißt auch eine historische Ortsbegehung, wir können sie ja mal aufkloppen. Ja? Ja, machen wir näher, damit ich besser zu Oh, jetzt ist es schön laut, ja. Äh, genau, wir haben diese Website gemacht, äh, die wie ein Rundgang konzipiert ist. Sie sehen, die heißt auch eine historische Ortsbegehung. Und äh, dann kann man im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Gebäude sich immer ein näher ansehen. Das ist eine die ganz elementare Dimension äh, auf Erkundung gehen. Das soll auch möglich sein, wenn wir da mal ein Netz im Wald haben, äh, dass man das auch mit einem mobilen Endgerät äh, oder am iPad oder irgendeinem anderen Tablet machen kann. Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Gibt es nur einen Ort, wo man ein Netz hat. Also da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Da sind wir so an ein paar technischen Dingen drin. Wir können ja mal reingehen ins Lektionsgebäude, wenn man darauf klickt. Da sehen wir den gegenwärtigen Zustand. Jetzt gehen wir mal runter. Und schauen mal, wir haben dort ganz spannende Panoramafotografien, wenn Sie mal eine anklicken. Man kann also in die Gebäude rein, was man sonst eigentlich nicht darf, wegen Sicherheits, aus Sicherheitsgründen. Und jetzt kann man, wenn man diesem Pfeil folgt, sozusagen in die einzelnen Gebäude mal hineinschauen, deren jetzigen Zustand sehen. Wenn Sie das jetzt geschickt machen, können Sie auch ins Selektionsgebäude reingehen, wir versuchen es mal, aber zumindest sind wir jetzt im Foyer. Und jetzt sind wir wieder draußen. Das geht allerdings auch. Wie gesagt, das können Sie mit allen Gebäuden machen. Wir haben mit sehr viel Aufwand äh, diese Fotografien erstellt, äh, damit man da eben nicht nur rumläuft und vor verschlossenen Türen steht, aber auch äh, nochmal ein Gefühl weckt für die ästhetischen Dimensionen, die das Ganze hat. Äh, es ist ein interessantes Bauwerk, äh, eben auch interessant für die Architekturgeschichte der DDR. Hier sind wir in der Parkanlage. Wir gehen wir zurück auf die Startseite beziehungsweise auf die Unterseite hier äh, und äh, gehen mal äh, auf die Ebene der Geschichte, also das ist die zweite Ebene der Website. Äh, Sie haben sehr viel an historischen Informationen, da kommt sozusagen ein bisschen der Forschungsteil auch des Projektes. Wir äh, erfahren dort eine ganze Menge über das Studieren an der Jugend, wir haben sehr viel Unterlagen ausgewertet. Wir gehen mal auf historische Fotografien, ein bisschen mal scrollen. Und es gibt sehr viel spannendes Fotomaterial, Informationen eben auch zu den internationalen Lehrgängen. Es gibt eine Weltkarte, wo man sozusagen die Herkunftsländer auch mal rekonstruieren kann. Ein Blick in die, in die Bibliothek. Ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Schauen Sie sich das mal an und Machen Sie das mal, bevor Sie ähm, ans, äh, auf das Gelände gehen. Ähm, es ist nicht einfach, mit dem Gelände umzugehen. Es gibt mehrere Gründe. Es gibt eine große Vorsicht derjenigen, die das jetzt verwalten, also auch der Berliner Immobilienmanagement GmbH, die einen anderen Auftrag hat. Die sollen das Ding verwerten, was natürlich blödsinn in gewisser Hinsicht ist, so eine Immobilie wie eine normale Immobilie, äh, wie eine normale Immobilie zu verwerten. Entschuldigung. Äh, und... Ähm, hier ist mal so eine Stelle, das ist äh, sozusagen das, äh, das äh, Blockhaus, äh, das, äh, was abgebrannt ist äh, von Goebbels. Äh, also es gibt, äh, wie gesagt, viele Schwierigkeiten, die dem im Wege stehen, äh, bauliche Mängel, man kann kaum rein. Äh, äh, Diejenigen, die das im Moment verwalten, haben große Angst wegen sicherheitstechnischer Probleme. Was ist da, wenn da jemand einen Ziegelstein auf den Kopf fällt oder über einen Ast stolpert? Und es gibt die große Angst, das Gelände ist offen, ist nicht abgesperrt. Es gibt da nur einen Hausmeister, der für mich der wahre Held der letzten Jahrzehnte von Bogensee ist. Diesen Mann müssen Sie mal erzählen, denn der ist inzwischen ein Spezialist für den Verfall von Bauwerken geworden. Der läuft da also rum und überlegt, wie er mit seinen Mitteln diese Gebäude irgendwie retten kann, Leider ist er jetzt gesundheitlich äh, schwer angeschlagen, aber ein ganz toller Mann, der auch, in, es gibt einige Filme im Bogensee, wo er mal zu Worte kommt. Also das ist für mich so äh, eine ganz tolle äh, Person. Äh, ja, was werden die nächsten Schritte sein? Äh, äh, wie gesagt, wir haben nicht die Aufgabe, das Gelände zu entwickeln. Wir sind keine, äh, ich habe auch keinen großen Plan dafür, was man da alles machen könnte. Äh, wir wollen äh, historische Informationen hinbringen, wir werden vor Ort gehen. Als nächstes wird es, wenn wir wahrscheinlich viele Verträge äh, zu Versicherungsfragen unterschrieben haben, Führung geben können, wo man auch mal wieder rein kann, äh, vielleicht am Tag des offenen Denkmals äh, oder äh, an anderen Gelegenheiten und äh, wir versuchen Partner zu finden, äh, mit denen wir äh, eben solche Zwischennutzung ermöglichen. Äh, ich sehe das äh, als ein Bohren äh, von dicken Brettern. Äh, das wird nicht so schnell zu haben sein, dass man da was entwickeln kann. Es gibt einen Streit darüber, äh, ob eine Wohnbebauung überhaupt sinnvoll und angesichts des Charakters der Anlage äh, irgendwie äh, zu machen ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber auch das ist wichtig, dass über solche Fragen äh, diskutiert wird. Wir reden ja nicht nur äh, vielleicht letztes Satz über die Jugendhochschule, sondern eben auch äh, über das Landhaus, äh, den Waldhof von Goebbels. Äh, der auch insofern interessant ist, als dort die Jugend äh, und damals noch Jugendleiterschule der frisch gegründeten FDJ diese Räume genutzt hat und ich habe immer nach Spuren gesucht, ob das irgendwann mal reflektiert wurde, in welchem Gebäude man eigentlich äh, beginnt junge Leute für eine Nachkriegsentwicklung äh, auf den Weg zu bringen. Wir haben aber leider nichts gefunden, äh, dass das irgendwie ein Problem gewesen wäre, äh, was Interessantes. Ich will daraus noch keine Schlussfolgerung ziehen. Äh, vieles in der Nachkriegszeit folgte pragmatischen Erwägungen. Es gab eine Infrastruktur, die hat man genutzt. Vorher waren die, äh, war die Rote Armee mit dem Lazarett drin. Äh, aber solche Dinge sind interessant und äh, Goebbels Villa ist noch komplizierter, äh, weil natürlich nur eine Nutzungsart äh, in Frage kommt, äh, die den Missbrauch dieses Areals irgendwie verbietet. Äh, wir haben darüber äh, nachgedacht, eventuell mit der Topografie des Terras oder über andere Partner mal nachzudenken, ob man dort äh, nicht naja, in, in langer Sicht über ein Dokumentationszentrum reden könnte, was sich aber nicht so sehr mit Goebbels Privatleben auseinandersetzen sollte, sondern vielleicht auf eine äh, moderne und auch äh, sehr flexible Art mit dem Phänomen von Propaganda, von Desinformation, von anderen Dingen. Also das wäre eine Möglichkeit. Das muss kein feste, keine feste Institution sein. Äh, alle Stiftungen und Geldgeber zucken ja sofort zusammen, wenn man mit solchen Dingen kommt. Äh, aber auch solche Fragen im, im Kontext mit dem Gelände äh, zu stellen. Also das ist die Idee dabei, äh, kleine Schritte zu machen, ein Stück weiter zu kommen, äh, den Kessel so ein bisschen am Kochen zu halten, weil das das beste Rezept äh, für, für solche äh, Dinge ist und damit auch ein bisschen mehr Sensibilität. Äh, letzter Satz, äh, wir müssen ein politisches Interesse für Bogensee finden. Das Ganze muss für politische Fürsprecher auch in der Berliner politischen... Also es gehört ja Berlin als Immobilie, liegt in Brandenburg, gehört zu, zur Gemeinde Wandlitz und das beides hinzubekommen, die Brandenburger sagen, ach, das gehört ja Berlin, die Berliner sagen, das liegt ja im Bann Brandenburg. Wir haben auch bei Berliner Institutionen der Aufarbeitung, also die Bundesstiftung Aufarbeitung hat das Projekt großzügigerweise gefördert, da sind wir sehr dankbar dafür, aber auch bei anderen möglichen Förderern gibt es schon die Stimme, also wir sind das, in Berlin haben wir ganz andere Themen und Bogensee ist sehr weit weg. Also insofern, das andere Thema ist schon angesprochen, wir haben mit Detlef Siegfried ja über sein Buch auch schon diskutiert und ich habe auch ein paar Themen im Kopf, die sich gut als Forschungsthemen, auch als Dissertationsthemen bei uns am Potsdamer Institut machen könnten. Und darüber sollten wir weiter diskutieren. Auch natürlich wäre natürlich toll, wenn die Rosa-Luxemburg-Stiftung sich entschließt, mal eins dieser Projekte vielleicht zu fördern. Und das wäre auch eine Möglichkeit, sozusagen das Thema am Laufen zu halten. So viel vielleicht. Also gucken Sie sich mal die Website an, kommen Sie mal nach Bogensee, gehen Sie dahin Also je mehr interessierte Leute hinkommen, desto mehr soziale Kontrolle ist auch über das Areal. Also da fahren natürlich auch Leute mit mit dem Hänger vor und äh, graben die Pflanzen aus und ähnliches. Also, auch das gibt es alles. Ne? Aber das wäre für mich, sage ich mal, eine bescheidene Perspektive, erstmal auf äh, kurze Sicht für Bogensee. Äh, wir halten den Ball flach, aber wir spielen ihn äh, energisch äh, äh, in eine bestimmte Richtung. Vielen Dank. Ja, Jürgen, genau deswegen sitzen wir unter anderem auch hier. Also, nicht, weil wir irgendwie eine Beziehung haben äh, zum Bogensee, sondern natürlich auch um das Thema wach zu halten, aufmerksam zu machen darauf, weil mein Eindruck in den letzten Jahren war durchaus, ich habe mehrere der Initiativen begleitet, die versucht haben, aus diesem Areal was zu machen, dort was zu entwickeln, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern zum Beispiel, es war die Andra Schumann zum Beispiel mit dem, mit dem Verein. Und sie sind irgendwann immer gescheitert und ich hatte immer das Gefühl, sie scheitern an Berlin und möglicherweise gibt es da so die Idee, irgendwann holt sich die Natur, und das ist ja in den Bildern zu sehen, die ihr gemacht habt, holt sich die Natur das gesamte Areal zurück und es bleibt dann irgendwo nur noch ein paar Steinhaufen, bleiben da irgendwo übrig und der Hausmeister vielleicht auch noch. Also ich fände das auch sehr bedauerlich und wie gesagt, das, was wir tun können, ähm, sollten wir tun. Und wir sollten vor allem auch Berlin weiter fordern an der Stelle, weil da ist Berlin, das ist, deswegen habe ich gesagt, erklär mal, warum das gerade, warum das so schwierig ist, weil das eben tatsächlich in der Immobiliengründung der Gemeinde und die Gemeinde hat relativ wenig Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen. Sie ist bereit dazu, sich in solchen Diskussionsprozess zu bringen, aber es bedarf grundlegender Entscheidungen auch. Tatsächlich, nämlich tatsächlich zu sagen, wir machen dort weiter, wir versuchen etwas aufzubauen und wenn es so etwas ist, wie ihr es vorhabt, so Stück für Stück ähm, im Lektionsgebäude, oben ist übrigens auf der rechten Seite, ist, sind ja unten die Räume schon renoviert, weil da ursprünglich mal eine Kita rein sollte, zum Beispiel. Also da ist auch ein bisschen was passiert, also es gibt durchaus äh, Interessenten. Nur eins zur Göppels äh, Villa, du weißt ja, da war Krippe, Kindergarten, Wäscherei und an der Seite dann der Konsum äh, war da drinnen und da wo der Kindergarten war, das war also dieser zentrale Raum. Nach der Wende übrigens dann ein Restaurant, hatte der IB ein Restaurant dort mhm. äh, betrieben und diese Glas. Diese die da runter zu Dimm ähm, ähm, ging, die funktionierte, glaube ich, ich weiß nicht, ob die jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht, aber zumindest zu DDR-Zeiten funktionierte das alles hervorragend. Die Kinder konnten also dann sofort dort ins Grüne äh, rausgehen aus dem Kindergarten. Ich fand, das war eine sehr gute Nutzung, Nachnutzung äh, dieses Hauses über herunterfahrbare Glasscheiben sollte ähm, Glasflächen sollte man auch mal eine Arbeit. Das ist, das ist eine Signatur von Macht. Wir kennen das aus dem äh, Berghof von Hitler. Ne? Goebbels wollte das natürlich auch haben. Äh, in Wandlitz gab es auch herunterfahrbare Fenster. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber es ist irgendwie so ein merkwürdiges äh, Feature, architektonisches Feature äh, von, von äh, Gesellschaften, ja, über das man auch mal nachdenken kann. Ähm, ja, äh, da ist auch viel, äh, sind auch viele Spuren von Nachnutzung inzwischen drin. gab in Goebbelswiller ist mal ein Tatort gedreht worden, da haben die einfach mal ein Zimmer im, umrenoviert, aber nicht wieder rückgebaut äh, und so. Also wenn man da durchgeht, gehen einem schon so merkwürdige äh, Gedanken äh, durch, den, äh, durch den Kopf ne? und äh, da muss man eben auch ein bisschen die, äh, die Fantasie dann anlegen lassen. Nun haben wir natürlich auch wieder den Fall, dass es jetzt so eine neue Initiative gegeben hat mit dem Leben und Kreativcampus, Campus. In auch äh, was mich sofort so ein bisschen unruhig gemacht hat, auch eine Initiative, die so, sofort und gleich das ganze Gelände bespielen wollte. Und wo es jetzt diesen Zwischenfall natürlich gab, das deutlich wurde, dass eben auch die Reichsbürgerszene sich da eingeschleust hat, also wo ganz andere Interesse sind, auch das Gefahr von solchen weiträumigen, offenen Initiativen, wo sich dann ganz unterschiedliche Leute, da sind aber auch honorige, ehrliche Leute dabei, aber auch das ist immer sehr schwierig und verstärkt natürlich diese Vorsicht, die die Leute haben, die das äh, äh, verwalten jetzt. Ne? Die sagen also, äh, um Gottes Willen, lasst uns da nicht zu viel machen und wenn wir dann irgendwie äh, äh, da windige Gestalten herumlaufen äh, haben, dann kriegen wir eine schlechte Presse. Aber ich sehe, da gibt es eine Frage dazu. Ja, nee. ja ich, Okay, dann fangen wir da hinten an und gehen dann hier so rum. Ja? Wir würden dann jetzt mal die Fragen sammeln. ja? Ist das okay? Äh, ja, äh, mein, mein Name ist Arnim Beutel. Ich bin wirklich, also natürlich inhaltlich sehr interessiert an dem Buch von Herrn Siegfried. Ich gehöre dieser Initiative an. Ich wollte mich gar nicht zu erkennen geben, muss es jetzt aber tun, weil ich weiß, es gab diese, gab diese Unterwanderung, was uns ziemlich geschadet hat in unserer Reputation. Letzten Endes will ich ja nur bestätigen, was Sie sagen. Die kleine die kleine schrittweise Nutzung, keine, keine Edelsanierung. Ich selbst, ich persönlich bin, da, da gibt es in der Initiative unterschiedliche Meinungen, ich selbst finde, dass gerade der, äh, das Zurückerobern durch die Natur einen unglaublichen Charme hat. Ich, ich persönlich finde diese, äh, also so wie es jetzt da ist, es ist eigentlich wunderschön. Natürlich muss man für Sicherheit sorgen, das ist klar. Es muss äh, natürlich auch äh, so genutzt werden können, also wir sagen trocken, sicher und warm. Äh, letzten Endes die Gebäude so zu nutzen, meinetwegen als Zwischennutzung, meinetwegen teilweise, wir haben da einige Ideen, wir arbeiten da seit anderthalb Jahren dran, genau das muss ich musste ich jetzt einfach sagen, weil wir haben mit dieser Unterwanderung nichts zu tun, wir kämpfen da gerade sehr hart dagegen. Ja. Dankeschön. Es gab auch eine deutliche Distanzierung, das muss man auch sagen, die dann auch und es gab einen sehr begrüßenswerten Aufruf auch an die Politik, den sie gemacht haben. Und natürlich sollen sich da auch viele Stimmen dazu äußern, was man mit so einem Gelände machen kann. Und wie gesagt, wir müssen nur eben ja auch diplomatisch gut vorgehen, damit man dort was erreicht und die ganzen Bedenkenträger, die es dort gibt. Also auch der Abriss äh, ist, glaube ich, meiner Meinung nach politisch nicht durchsetzbar. Also da bin ich mir ziemlich sicher, er ist aber nicht völlig vom Tisch. Also es ploppt ja, immer wieder auf. Denkenschutz. Na, äh, also so es Fallen gab jetzt vor kurzem, ich äh, konnte es leider noch nicht genauer, äh, äh, Feststellen, was da nun war, es gab glaube ich einen Brand im Keller, einen Elektrobrand in, in, in der Goebbels Villa, also auch solche Dinge passieren natürlich in so einem verfallenen Gebäude, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien oder sowas, aber auch je älter ein Gebäude wird, desto mehr bestehen natürlich solche Gefahren, dass sich das auf eine ganz andere Art und Weise löst, also das gehört auch dazu. Äh, aber gleich äh, gebe ich an Sie dann weiter, aber äh, wir haben ja mit viel Fantasie, lassen sich viele Formate denken, die jetzt äh, gar nicht so sehr schon langfristige Nutzung sind. Äh, ich denke über pop -up, pop up aufstellung nach, dass man mal eine Woche, zwei mit einer Ausstellung dorthin geht. Äh, wir haben äh, die fantastische Sammlung der Kunstwerke in Besco. Fahren Sie da mal hin in das Museum Utopie und Alltag, die stellen die aus, die machen thematische Führung zu den Kunstwerken vom Bogensee. Ein ganz interessanter Einblick in die auftrags Kunst der DDR in ihrer ganzen Ambivalenz, auch wieder Eigensinn der Künstler, die damals in den 80er Jahren den Auftrag äh, auf ganz eigene Art, eigensinnige Weise auch umgesetzt werden, ganz spannende Werke äh, und äh, auch das ist da, äh, man könnte mit Reproduktion mal die Werke wieder an ihren ursprünglichen Standort für ein paar Tage holen und äh, sich damit auseinandersetzen, welche Kunst das bedeutet. Äh, Hörkino unterm Sternenhimmel, Podcast-Festival, was auch immer, also solche Formate, glaube ich, äh, äh, das sind so Dinge, über die wir äh, nachdenken, zumindest wenn sie eben auch Bezug äh, äh, zur Geschichte des Areals haben. Gut. ich habe zwei, ja, drei Fragen jetzt noch, jetzt gucke ich mal, wir können aber trotzdem noch, die drei Fragen können wir noch. Okay, dann äh, Günther zuerst und dann da hinten und hier glaube ich war noch eine. Ja, gut. Kur ich kurze Fragen. Genau. Äh, gar nicht so sehr Frage, sondern eher äh, eine eigene Erfahrung. 89, 90, den Umbruch äh, haben wir komplett mitgemacht. Äh, für Ökonomen stand sofort die erste Frage: Was machen wir aus dem Areal? Ne? Das war sofort die erste Frage gewesen. Und es war ein Team gewesen, die sagten: Wir machen daraus ein internationales Kongress- und äh, Seminarcenter. Ich war von heute auf morgen plötzlich Hotelvertragsmanager, äh, hatte im Februar, März äh, 90, noch zu DDR-Zeiten, die erste, das erste lateinamerikanische Tanzensemble von der ITT nach dem Bogensee geholt. Die sind jeden Tag mit dem Bus reingefahren und wurden dort untergebracht, Verpflegung, ich weiß noch, ich musste das Westgeld dann über die Grenze holen, das war über 2000 D-Mark gewesen. Gott sei Dank hat mich keiner kontrolliert gehabt, weil das wäre dann irgendwo schlimm gewesen. Wir hatten einfach die Vision gehabt, damals schon, nee, es gab andere, die Vision hatten, Scientology war übrigens einer der ersten, die auftraten. Die hatten übrigens dann auch bei den Philosophen, dummerweise, unter gewissen Rückhalt äh, sich erarbeitet gehabt. Ne? Äh, wir hatten schon immer diesen Traum gehabt, wenn man einfach mal so denkt, ne? wir bleiben bei dem Ansatz dieses Areals, den Grundgedanken dieses Areals. Ein internationales Jugendbegegnungszentrum, jetzt nicht mehr ideologisiert, sondern als interkulturelles Begegnungszentrum. Aber wir müssen es dann bitte bei allen vielen kleinen lokalen Aktivitäten, die man machen kann. Aber wenn das auf Dauer überleben soll, geht das nur global so wie der Gedanke war global. Ich könnte es mir vorstellen nach wie vor internationales Jugendbegegnungszentrum über irgendeine UN-Schirmherrschaft und da wäre auch das entsprechende finanzielle Know-how, äh, was man haben müsste. Günter, ich musste dich ein bisschen denken, abbremsen, weil es waren noch zwei weitere ja, also, Fragen, dass wir dazu noch kommen, weil wir ansonsten, wir sind relativ begrenzt jetzt mit der Zeit. Ja. Ja. Erste Frage, warum hat, ist der IB rausgegangen? Das war doch eine ganz gute Sache. Ich war ja mal einer Tagung Tagung bei denen und diese Ausbildung fand ich klasse. Zweitens kann man, ist die BIM, also diese Immobiliengesellschaft, einverstanden, wenn man eine Teilnutzung macht, zum Beispiel das Wohnheim, was später gebaut wurde, also so. oder diese Goebbels-Villa, die man rauslösen könnte, zumal ja da Anknüpfungspunkte wären zur Ufa-Geschichte. Der hat ja seine Ufa-Mädels da empfangen in diesem Bogensee, in dieser... Und das Dritte, was ich sagen wollte, ich habe 2015 an den Senat geschrieben, dass man da ein Aufnahmezentrum machen sollte, vorübergehend für die Flüchtlinge. Das wäre total das gut machbar gewesen, Kasanierung, aber eben Konzentrierung und so weiter. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. So, nehmen wir die eine Frage noch dazu. Ich habe nochmal eine kurze Frage zum Status. Halb ist schon beantwortet. Ich war vor drei Monaten da und ein Gebäude war gerüstet und hatte ich eigentlich schon befürchtet, und oh, Teil ist privatisiert. Ich weiß nicht, ob es das Lektorat ist, gegenüber von dem großen Hörsaalgebäude. Ne? Dieses große. Das Kulturhaus, äh, das Kulturhaus ist das. Ist, ist gut. Okay. Gut, versuchen wir mal in der Kürze das, die ja, ja. Fragen noch. War, war das alles, ja? Ja, ja, ich wollte nur wissen, was okay, äh, mich gut. Ist das jetzt versuchen, wir, versuchen wir zu, zu klären. Okay, ich übersetze mal, also die Dachrinne, weil wir sind im Livestream, das ist ein bisschen ein Problem, also die Dachrinne ist dort gemacht worden und dann muss aber der SIMS auch noch gemacht werden. Habe ich das jetzt richtig gehört bis hierher aus Denkmalschutz? Weil das ist momentan, glaube ich, noch eines der Probleme der Immobiliengesellschaft, dass es unter Denkmalschutz steht, also so ohne weiteres... Genau, es steht abweiß, unter Denkmalschutz abweiß, abweiß. und das waren, sind sicher, bauliche Sicherungsmaßnahmen, äh, die dann gleichzeitig natürlich auch unter Auflagen äh, der Denkmalpflege passieren. Äh, zu dem, was Sie angesprochen haben, das Dilemma dieser ganzen Versuche Anfang der 90er Jahre war, dass es so viele Einrichtungen gegeben hat, auch gerade die großen Einrichtungen der Parteien und Massenorganisationen, die alle plötzlich Kongresszentrum äh, werden sollten und mussten. Äh, und damit natürlich so viele Kongresse hätte man gar nicht durchführen können, wie äh, gerade auch aus diesen ganzen Sonder Einrichtung, Spezialbauten und Ferienheim und ähnlich. Die wollten, haben alle natürlich ums Überleben gekämpft und das dann versucht. Ich denke, wir werden uns auch vielleicht mit einer Form anfreuen müssen, dass man Teil der Gebäude einer Nutzung äh, äh, zuführt und das andere, äh, sage ich mal, dem, wie Sie es so äh, poetisch gesagt haben, äh, den Rückholeffekten der Natur überlässt oder zumindest elementare Sicherung. Es gibt ja auch Beispiele, dass man auch verfallende Gebäude gut sichern kann, auch denkmalpflegerisch. Das ist vielleicht nicht ideal, äh, aber da würde ich mich nicht festlegen wollen, äh, weil es ist schwierig, der äh, äh, internationale äh, Grund ist ja auch an, an den wirtschaftlichen Problemen, dass das Real dazu bespielen, gescheitert. Äh, übrigens die Idee, äh, da Flüchtlinge hinzubringen, halte ich für ziemlich... Schräg Entschuldigung, wenn ich das so sage, also bestenfalls, hast du, weil wenn wir Menschen in eine Gesellschaft integrieren wollen, dann würden wir nicht in den, die in dem Brandenburger Wald stecken irgendwie, sondern dann sollen die mitten unter uns irgendwo ankommen. Also diese Sachen haben sich dann doch sehr schnell irgendwie, finde ich, auch aus vielen Gründen verboten, auch wenn es von der Infrastruktur sicherlich geeignet wäre, aber wir alle kennen diese Probleme von diesen Langzeitflüchtlingsunterkünften und ähnlich. Also das muss man glaube ich nicht machen. Uwe, noch eine Frage aus dem Chat oder wie? Nein, keine Frage, aber für, für euch eine Reaktion, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Also Detlef, du hast vorhin in einem perfekten, möchte ich sagen, hat sich jetzt bei Dänisch äh, nach ja, Dänemark also. gegrüßt. Wir haben Grüße zurück aus Kolumbien und Mexiko bekommen in der digitalen Welt. Das ist zumindest erstmal so ein Anschein dessen, was Internationalität, dessen, äh, Internationalität gewesen ist. Ähm, hier äh, hat sie sich... Äh, in dort in den Chats auch weiter fortgesetzt Weltkommunikation in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, so soll es sein. Also nochmal Danke aus der digitalen Welt. Wir haben in die digitale Welt auch nochmal die Bestellhinweise für das Buch gegeben, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier vor Ort. Draußen kann es noch käuflicher erworben werden und Detlef Siegfried wird sicherlich auch noch ein kleines Autogramm geben. Gut, vielen Dank, äh, Uwe, an dich, auch äh, für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Vielen Dank an die Technik, an alle, die hier sozusagen beigetragen haben dazu, dass Kamera läuft, dass der Livestream läuft, dass der Chat läuft, dass alles sozusagen wirklich gut funktioniert, dass Sie alle da waren. und Ich habe mich auch gefreut, äh, Ehemalige wiederzutreffen, also Studierende, Lehrende, wie auch immer. Auch dazu gehört das ja. Und ich glaube, dass wir im Gespräch, was ich jetzt äh, heute aus dieser Runde mitnehme, im Gespräch, was weitere Forschung anbetrifft, möglicherweise, aber im Gespräch auch, was die Zukunft des Areals äh, an mit kurz dann miteinander äh, sprechen, weil wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Kontakten von Leuten, die auch schon Ideen entwickelt haben und vielleicht kann man das, was da schon mal war, irgendwie ein Stück weit auch zusammenbinden, um dann mal etwas draus zu machen, was dann tatsächlich auch eine Zukunft äh, hat und zwar nicht nur im Sinne von, wir schauen mal zurück und aus nostalgischen Gründen, auch das gehört dazu, also für mich jedenfalls auf alle Fälle sondern wir gucken, was kann man tatsächlich aus einer wunderschönen Landschaft, einem wunderschönen Areal, das so viel Geschichte in sich birgt, so unterschiedliche Geschichte in sich birgt, wie kann man das tatsächlich auch nutzbar für die Region machen, da sollten wir weiter im Gespräch bleiben und insofern war das heute doch eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank auch an die, die im Livestream mit dabei gewesen sind. Wie gesagt, wenn es weitere Anfragen gibt, einfach über unsere Website. Da erreicht uns das auf alle Fälle. Wir geben das auch gerne an die beiden Herren weiter. Also ganz herzlichen Dank, Detlef Siegfried, dafür, dass du heute hier warst. Und für das Buch, das du uns vorgestellt hast, was ich nur empfehlen kann. Und vielen Dank, Jung Daniel, auch an dich dass du heute mit dabei gewesen bist und dass wir auf alle Fälle weiter im Kontakt bleiben. Gerne und danke an alle, die hinter den Kameras und den Rechnern sitzen. Genau, genau. vielen Dank. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke.